Unser Ziel war es, unterschiedliche Perspektiven und auch Bildungsbereiche zusammenzubringen. Und ich denke, das ist uns auf diesem Podium schon mal, glaube ich, gut gelungen. Und ich freue mich sehr, dass wir sehr, sehr spannende Referentinnen hier haben. Ich würde erstmal mal Reihe um kurz vorstellen. Zu meiner Linken sitzt Bettina Lösch. Sie ist Wissenschaftlerin und arbeitet als Dozentin für Politikwissenschaft und politische Bildung an der Universität Köln. Außerdem ist sie im Forum, Politische, Forum Kritische Politische Bildung ähm, aktiv und ähm, wird uns da auch heute Abend noch was zu erzählen. Ähm, dann ähm, sitzt äh, neben mir Wolf Bödecker, der arbeitet im Schulministerium von NRW und ist außerdem äh, Sprecher äh, für Bildung und Bildung, ich kürze nur ab BNE, Bildung für nachhaltige Entwicklung. Ähm, in der Kultusministerkonferenz. Ähm, dann zu meiner Rechten Dorothee Häusermann. Sie ähm, war früher Lehrerin und ist jetzt äh, Bewegungsbildnerin. Ähm, und was ganz spannend ist: äh, genau, ich glaube, so in der Uni hat man, also kann man sich vorstellen, was das für ein Job ist, aber als Bewegungsarbeiter äh, muss man ja auch irgendwie Geld verdienen. Ähm, und äh, ihre politische Bildungsarbeit wird von der Bewegungsstiftung äh, gefördert. Also hm, die politische Arbeit. Ähm, und genau, und jedenfalls äh, sagen, es gibt auch die Möglichkeit, halt äh, so was für die Bewegungsstiftung mit Spenden zu unterstützen. Ähm, und dann so Aktivismus und auch Bildungsarbeit äh, in sozialen Bewegungen zu fördern. Ähm, ja, dann noch zu meiner Rechten. Norbert ähm, Aken hat lange im EPITS gearbeitet äh, oder zwei Jahre im EPITS gearbeitet und äh, noch länger in der außerschulischen Bildung tätig. Ähm, er hat also viel Expertise zum globalen Lernen und jetzt ist er ähm, bei dem Verein KATO e.V. aktiv. Ähm, kurz zu mir: ähm, Ja, Mein Name ist Evelyn Linde und äh, ich. Ich verorte mich vielleicht hier zwischen Dorothee und Murat. Ich bin auch so im globalen Lernen tätig und aber setze mich auch für die Dorothee für Klimagerechtigkeit an in sozialen Bewegungen. Also lerne ich wahrscheinlich besonders von euch ganz viel. Dann... Ähm hat bei der Begrüßung Nadine euch schon vorgestellt, was sich der äh, zu dem oder welche Gedanken sich der orga der Konferenz zu dem Titel gemacht hat. Ähm, Bildung macht Zukunft, Lernen für die sozialökologische Transformation. Ich würde gerne äh, mit einer kurzen Blitzrichtrunde äh, starten und euch äh, um bitten, so in ein bis zwei Sätzen äh, zu sagen, was ihr bei dem Titel denkt und was äh, vielleicht auch das Fragezeichen am Ende bei euch auslöst. Ja, dann erstmal herzlich willkommen von meiner Seite. Ich fand es von Lied schon sehr, sehr schön, so viele Menschen auf der Bühne zu sehen, die alle zusammen diese Konferenz hier vorbereitet haben. Es war einfach schon ein sehr schönes Bild, was ja auch Uni oft widerspricht, wo viele einzeln vor sich hinarbeiten arbeiten und das war schon einfach ein sehr schöner Einstieg ja, als Evelyn mich gefragt hat, was verstehe ich unter einer sozialökologischen Transformation, bin ich als Wissenschaftlerin erstmal ins Denken gekommen. Ja, solche großen Fragen sozusagen legen bei mir das Nachdenken an und ja, auch die Lust, mit euch weiter darüber nachzudenken. Und ich habe mir Folgendes gedacht bei dieser Frage. Ähm, Transformation, da steckt ja erstmal wenig dahinter, weil Gesellschaft wandelt sich permanent. Wir sind immer in Transformationsprozessen drin. Und wenn wir heute eigentlich darüber sprechen wollen, was meint sozial Transformation, dann reden wir ja von tiefgreifenden Umbrüchen, Umwälzungsprozessen. Die gingen in der Vergangenheit äh, meistens mit großen politischen Veränderungen einher, auch mit Revolutionen. Entweder ging Revolution voraus oder mit diesen großen Transformation einher. Das heißt, wir müssten heute Abend wahrscheinlich auch die Frage stellen, denken wir mit dieser sozial-ökologischen Transformation, welche politischen Umwälzungen denken wir damit? Oder haben wir überhaupt eine Vorstellung davon, wie sich Macht- und Herrschaftsverhältnisse wandeln oder wandeln sollten in diesem Transformationsprozess, in diesem sozial- und ökologischen Transformationsprozess? Also ich denke, die politische Frage müssen wir darin erstellen, ich habe mich auch gefragt, was unterscheidet dieser Transformationsprozess oder Begriff von früheren Zeiten. Und äh, mir kam eher in den Sinn zu sagen, dass die, der große Unterschied besteht eigentlich heute darin, dass wir im fortgeschrittenen Kapitalismus Fortschritt nicht so einfach denken können, weil wir an bestimmten Ende angelangt sind. Äh, der Fortschrittsbegriff trennt insofern die vorhergehenden Transformation von einer jetzigen Vorstellung von gesellschaftlicher Transformation. Das Ende, an dem wir angelangt sind, ist das Ende der Ausbeutung der Natur. Das ist nicht nur eine ökologische Frage, sondern mit diesem Ausbeutung von Natur, also all das, was wir im Zuge der Industrialisierung und Kapitalisierung ausgebeutet, verschleudert, ausgeschlachtet haben, das steht uns so nicht mehr zur Verfügung. Das heißt, die Frage der sozial-ökologischen Transformation, also das ist nicht nur eine ökologische Frage, sondern sie geht mit sozialen Verwerfungen einher. Wir bauen, wir haben das abgebaut, von dem wir leben, mit dem wir überleben und bestimmte Menschen sind eben auch schon jetzt nicht mehr in der Lage, in der Region leben zu können, wo sie leben möchten. Sie müssen fliehen. Die sozialen Verwerfungen und Krisensituationen, die sich aus einer sozial-ökologischen Krise ergeben, sind Sichtbar und deutlich erkennbar. Das heißt für den Transformationsbegriff, und ich gehe jetzt schon mal auf den Bildungsbegriff ein, auch ein bisschen das vorwegnehmt, oder soll ich skeptisch? Genau, wir können uns vielleicht gleich fragen, ja, was heißt das dann? Ich wollte schon eine Andeutung machen, aber weil, genau, die Frage ist ja, wie gehen wir mit diesem Ende, mit dieser Vorstellung von Endlichkeit um? Und da würde ich gerne ganz viel davon anknüpfen. Ich auch ja. ich bin dann <lacht> also ich will das ein bisschen kürzer machen, ähm, was ist mir in den Kopf gekommen, weil da habe ich natürlich auch drüber nachgedacht. Für mich ist das, oder für mich auch in meiner Rolle, ist das die Gestaltung von Zukunft. Und wichtig ist jetzt, ob das jetzt gestaltet werden kann von älteren und von jüngeren Menschen, ob ähm, sozusagen staatliches Handeln und auch äh, Zivilgesellschaftliches Handeln sozusagen überein. Und das ist die entscheidende Frage, ob wir es hinkriegen, Zukunftsgestaltung hinzubekommen. Wir haben jetzt inzwischen auf nationaler, internationaler Ebene ja relativ viel vorgelegt. Ich nenne jetzt nur die SDGs, das Weltaktionsprogramm. Und wir sind jetzt dabei, sozusagen dieses Weltaktionsprogramm auch von staatlicher Seite her umzusetzen und versuchen da aktiv zu werden. Ich habe also hier die Rolle sozusagen als Vertreter eines Schulministeriums, aber ich habe auch die Rolle als Fachbildungsvorsitzender des Fachhochschule, Ich habe da mitgewirkt an dem Nationalen Aktionsplan Bildung. Und ich habe deswegen damit gemacht, weil ich denke, und das ist nicht nur meine Überzeugung, sondern unser aller, dass Bildung eine ganz, ganz zentrale Rolle hat bei diesem Transformationsprozess. Und dieses wird auch dem Nachfolgeprogramm des jetzigen noch eine stärkere Rolle sein. Es geht also nicht nur darum, das SDGP4 umzusetzen und GME strukturell zu fahren kann, sondern es geht auch darum, Bildung äh, als nicht nur ein Vehikel, sondern als äh, Transformator zu nehmen, um die anderen SDGs äh, umsetzen zu können. Also, ich sehe hier meine Rolle darin, äh, von staatlicher Seite sozusagen zu helfen, wie wir das, was wir hier machen, die Struktur reinzubringen. Und ganz, ganz konkreter zu machen, es geht darum, systemische Unterstützung zu liefern an Schulen, an Universitäten, in den anderen Bildungsbereichen, dass tatsächlich was passiert. Das ist so mein Job hier. Ja, ein blitzlicht, also ganz spontan. Ich muss ehrlich sagen, ich war ein bisschen ähm, pessimistisch. Ähm, lernen für sozialökologische ökologische und Transformation? Fragezeichen. Also ich bin da selber ein Fragezeichen. Frage mich, wie lange wollen wir noch lernen, was alles schief läuft und wann fangen wir einfach an zu kämpfen für die sozial ökologische Transformation? <lacht> <lacht> <lacht> <lacht> ähm, ich würde sagen, der Titel kann verschieden verstanden werden. In der einfachen Deutung könnte man sagen, rettet uns quasi. Ähm, ich möchte es ein bisschen schwieriger machen. Ich glaube, da steckt die Frage drin, ist denn wirklich die Bildung das Entscheidende, was Zukunft macht oder verändert? die macht quasi auch die Zukunft und insofern die Frage, äh, brauchen wir diese Bildung, muss es eine andere sein, muss es ein Handeln sein? Also, Sorry, ich habe keine Antworten, <lacht> viel mehr Fragen, ähm, aber genau, da habe ich erst mal verstanden und da reden wir noch. Ja. Ja, vielen Dank. Es ähm, ist ja gut, dass wir noch drei Tage haben, um ein bisschen Fragezeichen zu widmen. Heute Abend würden wir uns äh, entlang dieser drei Schlagwörter Bildung, Macht, Zukunft äh, dem versuchen, vielleicht einigen Fragezeichen äh, schon neue Gedanken äh, anzuschließen. Und ähm, ja, Ulf äh, hatte das schon angedeutet, Bildung kann äh, oder was kann Bildung für eine sozial-ökologische Transformation leisten? Und das ist ein bisschen. Äh, der erste Part, äh, den wir uns heute äh, Abend widmen möchten, und äh, da würde ich äh, gerne erstmal dich, Dorothee, fragen, äh, warum du denkst, dass soziale Bewegungen äh, auch ein Lernraum sind. Ich möchte mit einem, ähm, mit einem Erlebnis aus meinem eigenen Leben anfangen, also einem Lernerlebnis, was ich hatte. Und was für mich sehr wichtig war, ist so ein Aha-Effekt, als ich 2009 auf dem englischen Klimacamp in London war. Und da war ich eben noch Lehrerin und ich habe bis dahin ganz viele schlaue Bücher gelesen, über was alles eben ein Problem ist in der Welt. Und ähm, genau, war aber, ich würde sagen, ich war nicht politisch aber aktiv, außer auch noch großen Demo zu okay. Und da auf Klima Klimakampf habe ich erlebt, wie ähm, ein paar tausend Menschen eine öffentliche Wiese in der Mitte von Sommern besetzt haben, da ihre eigene Stromversorgung mit Windrädern und Fahrtkinos aufgebaut haben, wie sie ähm, völlig Verantwortung für, für, die ganze, für diese Riesenveranstaltung über, übernommen haben, weil so ein Raum, der nicht geleitet wurde von irgendwem, also nicht irgendwer oben hatte Verantwortung, sondern alle, die da waren, hatten Verantwortung. Für, für Entscheidungen, für dafür, dass, der, dass alles sauber hinterlassen wurde, auch dafür, dass Konflikte gelöst wurden und eben Verantwortung dafür, dass wir Klimawandel aufhalten. Und das hat mich so tief beeindruckt, Also ich, ähm, ja, ich wollte sowas auch in Deutschland. Oder wenn ich dann zurückkomme, also ich bin dann nach Hause gekommen und habe Leute gesucht, mit denen ich ähm, das, ja auch Klimakampf hier organisieren kann. So, und das, äh, das war wirklich ein Moment, wo ich begriffen habe, dass mit diesen ähm, Lernen, also rein kognitives Lernen über Probleme, das, das führt zu nichts. Und es gibt die Menschen, die gerade an der Macht sind, machen nichts, also reagieren nicht angemessen auf diese ökologischen und sozialen Krisen, in denen wir gerade stecken und ich muss mich selber kümmern. Und dieses Gefühl von, ja, es gibt auch andere Menschen, die das machen wollen zusammen, war also ja, ein irres, ähm, ähm, ja. Ein, ein großes Lernen eben und wir haben angefangen dann im rheinischen Rampen und zu organisieren seit 2010. Und ähm, haben dann in dem Prozess auch wahnsinnig viel gelernt. In dem, ja, wir haben angefangen Pressemitteilungen zu verschicken, so alles Sachen, die ich noch nie vorher gemacht habe. Finanzanträge zu schreiben und wir haben auch gelernt, dass ähm, ein Bagger, ein Kohlebagger stillsteht, wenn ähm, zwölf Menschen auf ihn zugehen und haben. Also wir können Kohleabbau stoppen mit einer sehr kleinen Anzahl von Menschen und diese Prozesse wurden immer im Laufe der Jahre immer größer und ähm, heißt jetzt unter anderem Ende Gelände, also ähm, ja, das Massenaktionen ähm, zivilen Unbrauchsamkeit gegen Kohleabbau. Und ja, erleben das immer wieder als, als ähm, riesigen Lerneffekt ähm, alleine, das schon die Vorbereitungen und ähm, ja wieder Menschen plötzlich sich selber organisieren. Und, genau, und dann eben auch diese Erfahrung von Selbstwirksamkeit, Selbstwirksamkeit erleben, so wenn dann, ähm, ich bin mal zwölf mittlerweile, sondern tausende Menschen in eine Kohlegrube rennen, auf den auf ähm, aufhalten und, und gehen dann einfach inspiriert in den Alltag zurück und versuchen, Gesellschaft zu ändern. So das ganze Jahr lang auch. Und ich glaube, das ist ja so diese Aufgabe von, von Lernen überhaupt, dass wir eben nicht so ein Infopaket ähm, nehmen und versuchen, es in, in einen, Kopf, einen anderen Kopf reinzupacken, so, sondern wir müssen Räume schaffen, in denen Erfahrungen möglich sind, äh, Erfahrungen von Selbstwirksamkeit und, und Freiheit zur Selbstorganisierung so, und selbst Verantwortung ergreifen. Murat würde ich es auch gerne äh, fragen, so aus deinen Erfahrungen. Ich hatte eben schon gesagt, dass äh, du seit Jahren in der außerschulischen Bildung äh, tätig bist. Und ähm, magst du uns ein Beispiel erzählen, äh, wie Menschen, mit denen du gearbeitet hast, im Bereich von globalen Lernen, also wie du mitbekommen hast, was das bei denen bewirkt hat? Ja, gerne. Ähm, wirklich mit ganz vielen verschiedenen Menschen angearbeitet. Schülerinnen, ähm, Sozialarbeiterinnen etc. Ähm, ich würde sagen, es, gibt, es gab viele Erlebnisse, wo ich dachte, wow, dass ja wirklich mal etwas passiert in den Menschen. Das können sehr junge Menschen gewinnen sein. Es gab aber auch zum Beispiel ein Sozialarbeiter aus Russland, der hat so ein ist die und ich sage doch bitte zu Herrn Putin und Frau Merkel, gehen nicht ihn jetzt behelligen mit den Themen, und das andere war natürlich, dass der Mensch Jugendarbeit macht und ich dann die Frage gestellt habe, was für eine Jugendarbeit denn sonst so bei ihm geschieht, wenn man das Bild nicht annimmt, dass man etwas verändern könne, dann müsste man sich ja eigentlich in anderen Beruf suchen, also ich denke, ähm, ich mache ganz gerne viel außer-schulische auch, auch in den Schulen des zweiten Bildungswegs als Lehrer unterwegs und auch da ähm, erreicht man ganz viel. Also das Thema Klimawandel ist auch Schülerinnen bekannt, jenseits von BNE. Denn das ist in den Lehrplänen, aber ich denke, im globalen Lernen hat man einfach nochmal einen anderen Ansatz. Und ganz wichtig ist ja bei außerschulischer Bildung Authentizität der Lehrhaltung. Und insofern ist das, glaube ich, schon ein... Spannendes Feld für globales Lernen, ja, weil es um Menschen geht. Äh, die Inhalte, so komisch dass das jetzt klingen mag, sind dann letztlich um äh, Das Spannende ist, äh, wie geht die Person um und deshalb meinte ich, Bildung kann man so und so verstehen, also es kommt auf die Bildung. Weil die Bildung erzeugt ja auch oft Macht und genau diese Macht ist es, die uns teilweise unsere Zukunft dann in Frage stellt. Insofern bedarf es vielleicht einer anderen Form von Bildung. Ich glaube, man kann da Menschen schon sehr gut erreichen und wahnsinnige Lernerfolge machen, das Problem ist, man, oder ich finde es jetzt nicht so schlimm, aber äh, Bundesbehörden etc. verzweifeln oft an diesem Weg, dass Bildungswirksamkeit einfach wahnsinnig schwer zu messen ist. Und äh, es gibt immer diese Wirkungsmodelle, die sind auf Theorie. Und äh, das ist natürlich dann nochmal die spannende Frage: Kann man das irgendwie nochmal abbilden, messen? Ich nehme an, Sie haben da ganz viele Erfahrungen in der Richtung, äh, die Krankheit muss ja irgendwelche Wirkungsmodelle vorlegen. Na, ähm, ja, dann warte ich vielleicht auf Ihre <lacht> Ja, ja. Darf ich mit anfangen, ja? Ähm. <lacht> ja, warum nicht? Kurz. Ja, ist ja jetzt nicht vorbereitet, aber kann ich ja. gerne anfangen? Also es ist ja so die Frage, nicht? Was, was wollen wir mit Bildung erreichen? Ne? Und wenn man sagt, Bildungsprozesse müssen auf, auf Autonomie abzielen. Menschen bekommen ja keine Kompetenzen vermittelt, sondern Menschen, junge Menschen, die alten Menschen, erwerben sich ihre Kompetenzen ja selber. Und dann ist die Frage, wie muss Bildung gestaltet werden, dass sie diesen Kompetenzerwerb so unterstützt, dass wirklich Menschen urteilsfähig sind und handlungsfähig sind. Und darum geht es. Und da gibt es unterschiedliche Auffassungen. Bildung. Als Vertreter einer Bildungsadministration habe ich relativ große Probleme, damit sozusagen zu sagen, das ist meine Fortschrittsvorstellung und das ist meine Zukunftsvorstellung, und in der ja. und der Richtung möchte ich jetzt das Bildungssystem aufstellen, dass wir ja. da und da hin erziehen. Da habe ich kurz Probleme mit. Und äh, das ist in der KMK auch so. Das ist, insofern muss man sich, glaube ich. Kultusministerkonferenz? Bitte? Ähm, wenn wir so Abkürzungen sagen, kann immer noch. Kultusministerkonferenz. Ja. Ja, die, das ist ja die, die, das oberste Gremien aller Schulen und Kultusministerien, die sozusagen zusammenarbeiten. Und vielleicht muss man auch wissen, um zu verstehen, warum die sozusagen nicht immer so bahnbrechende Sachen machen. Da herrscht das Konsensprinzip, das heißt, es wird nur das durchgesetzt, wenn alle zustimmen. Insofern ist das ein sehr eine sehr defensive Bildungsstörung. Aber ich wollte auf das Argument hier eingehen. Also wie gestaltet man Bildung für nachhaltigentwicklung und globale Lernen in Schulen und wie muss man Schulen anders organisieren, dass das vernünftig funktioniert? Und das tatsächlich dieser Anspruch von Zukunftsgestaltung auch umgesetzt werden ja. kann. Ich will so drei Punkte nennen. Also einmal geht es darum, dass Schule die Schwäche hat, dass sie nicht sehr stark in Kästchen denkt, in Fächern denkt. Und wir müssen äh, Bildungsprozesse anders organisieren, dass vernetztes Denken und systemisches Denken stärker angerichtet wird. Das heißt also, wir müssen aus den Fächer aus, aus dem fachlichen Denken heraus sozusagen auch über den Tellerrand schauen und unterschiedliche Fachperspektiven miteinander verknüpfen. Sonst können wir die Herausforderungen, die eben ja auch genannt worden sind, denen können wir nicht begegnen. Es geht nicht ohne systemisches Denken, egal ob es so eine Geschichte ist wie Klima oder die anderen Themenstellungen. Der zweite Punkt, den ich gerne nennen würde, ist, es geht auch nicht anders, dass man unterschiedlich sich bewusst macht, dass es immer unterschiedliche Perspektiven gibt. Vom lokalen bis zum globalen, von den Wissenschaftsdisziplinen her, wie aber auch von den Interessengruppen. Das heißt, man muss deutlich machen, Lernen geschieht nie Interessenungeleitet, sondern es gibt immer Erkenntnisse, die sozusagen in einem bestimmten Interessenkontext stehen. Der dritte Punkt ist klar, soziale, ökologische ökonomische, vielleicht auch politische, äh, kulturelle Dimensionen müssen betrachtet werden. Und vielleicht als letztes, wenn ich nochmal ganz praktisch, die Schule sich meiner Ansicht nach oder unserer Ansicht nach, und wir sind relativ viele in den Kultus- und Schulministerium, wie wir denken, etwas was verändert werden müsste. Ich glaube, ich, Schule wird, darf ich eben nur die zwei Sachen ganz kurz sagen. Ja, ja, vielleicht äh, kann ich dich bitten, dass du das nochmal vor allem zum äh, BNE äh, Genau. Stellst, ja. Also, wir sind relativ sicher, dass Lernen an der Schule nur dann, tatsächlich erfolgezeitig, wenn auch der Lernraum äh, entsprechend sich nachhaltiger gestaltet. Nichts ist blöder, als wenn man irgendwie in der was über nachhaltige oder gesunde Ernährung gehört und in der Schulverpflegung dann Junkfood angeboten wird. Das heißt also, Schulen sind auch als Institutionen aufgerufen, glaubwürdig zu sein und sich zum nachhaltigen Einrichtungen zu entwickeln, hinsichtlich des Ressourcenverbrauchs, hinsichtlich Energienutzung, hinsichtlich ihres Gebäudemanagements, hinsichtlich der Schulverleihung und so weiter. Und ein letzter Punkt, den ich auch als typisch für BNN und das sind für mich so die fünf, sechs Kern, sozusagen Kernkriterien von BNNN, der letzte, den ich nennen würde, ist, dass Schule sich, glaube ich, sehr, sehr vorher öffnen muss, zu solchen Leuten, wie ihr zu sein, weil ich glaube oder wir glauben inzwischen, dass man einfach diese zivilgesellschaftliche Perspektive braucht in der Lehrerfortbildung, äh, bei der Gestaltung von Exkursionen, bei der Gestaltung von Partnerschaften, weil wir erleben es über BNE als unglaublich sinnhaft und fruchtbar, wenn sozusagen außerschulische Perspektive reinkommt und außerschulisches Wissen und außerschulische Kompetenz mit reinkommt. Und die Schulen, die da Vorreiter sind, egal ob das jetzt Fairtrade Schools sind oder Schulen der Zukunft oder UNESCO-Projektschulen, die zeigen eben, dass man in Sachen Unterrichtsentwicklung, Schulentwicklung, Qualitätsentwicklung, Lernen einen anderen Sinn geben kann. Und die Schülerinnen und Schüler sind davon geprägt. Insofern hat das Erfolg. In diesen Weg wollen wir in den Ministerien gehen, wir wollen auf Bundesebene gehen, wir versuchen vor allen Dingen in diesem nationalen Aktionsplan wo ich da tätig bin, mit einigen hier auch äh, voranzugehen. Und das halte ich für erfolgversprechend. Du hast eigentlich schon äh, das, was ich fragen wollte, nämlich welche Veränderungen du im Bereich, also damit BNE in Schulen auch äh, anstoßen konntest. Ähm. Und äh, ich glaube, viele Punkte, die er angeschnitten hat in welche Interessen ähm, sozusagen stecken da auch hinter oder welche Rolle spielen sie, äh, da kommen wir ähm, im nächsten Schritt auf jeden Fall noch mal zu, wenn es um die Macht geht. Ähm, bevor wir damit einsteigen, möchte ich aber auch noch Bettina äh, einmal fragen ähm, aus seiner Erfahrung und seiner äh, Arbeit der letzten Jahre. Ähm, ob du uns zunächst erstmal ähm, das Forum kritisch-politische Bildung vorstellen kannst, weil ich nicht weiß, ob alle von äh, euch das kennen ähm, und äh, sagen kannst, warum du genau da äh, aktiv bist. Ich würde gerne noch einen Schritt äh, wieder zurückgehen, also ich stelle gleich auch das Forum vor, ja. aber ich würde trotzdem auf die Debatte äh, schon ein bisschen eingehen wollen und dann nochmal auf den Gedanken von vorhin. Ich versuche es aber kurz zu machen. Nur was ich also ein bisschen rausgehört habe, war die Frage, wo lernen wir eigentlich für eine sozial Transformation? Lernen wir eher in Bewegungen und außerhalb von institutionalisierten Bildungsprozessen? Also ich habe Murat auch so verstanden, Bildung, Macht, Zukunft, ist das überhaupt so, weil Bildung oft in Machtprozesse, in Herrschaftsprozesse eingebunden ist? Bei BNE haben wir ganz stark, das ist eine staatliche Verordnung von Bildung, wie eigentlich lernen, im Sinne von ökologischer Nachhaltigkeit stattfinden soll, Sie soll weiterhin mit wirtschaftlicher Effizienz und Leistungssteigerung einhergehen. Das heißt, es ist eigentlich die Antwort auch darauf, dass es schon eine Bewegung gibt, die mehr fordert. Und ich sehe darin auch eine bestimmte staatliche Einlegung, dass Überschulen eigentlich diesen, diesen ja, größeren transformatorischen Weg eher zu beschneiden. Und auch indem, auch wenn, wenn das sicherlich wohlwollend gemeint ist, zu sagen, wir müssen die Zivilgesellschaft jetzt eher in diese schulischen Prozesse BNE mit einbeziehen, dann nehme ich da eher eigentlich eine, eine Form von Vereinnahmung, höre ich da raus, weil schüler entscheiden sich gerade eher zu sagen, wir gehen raus aus der Schule mindestens einen Tag die Woche, weil wir lernen vielleicht woanders viel, viel besser. Und dort hat das gerade beschrieben, ja, wie wir eigentlich in anderen Prozessen in Bewegung viel lernen können, weil sie nicht so vermachtet ist wie institutionalisierte Bildungsprozesse. Dennoch würde ich sagen, wir haben diese Institutionen und verbringen da sehr viel Zeit in Hochschulen, in Schulen. Das ist ähnlich wie in Betrieben. Das heißt, wir müssen in diesen Räumen auch dafür kämpfen, dass wir eine Bildung uns aneignen können, auch in diesen Räumen, die wir brauchen. Und deshalb meine ich, eine Bildung für sozialökologische Transformation kann auch in institutionalisierten Formen, wenn auch eingeschränkt, stattfinden. Ich würde nur noch mal meinen Gedanken von vorhin aufgreifen, weil ich gesagt habe, wir stehen heute halt vor dem Problem, dass wir einen technischen Fortschritt oder ökonomischen Fortschritt so nicht mehr weiterdenken können, sondern eigentlich Bildungs mit die Bildung die Aufgabe hat, dass wir aufklären müssen oder aufklären sollen, weil Bildung ist für mich auch Aufklärung, dass wir umgangsweise Bewusstseinsformen damit finden, wie wir mit dieser Krisenhaftigkeit einer multiplen Krise, also ich gehe nicht nur von der sozial-ökologischen Krise aus, sondern flankiert mit einer Wirtschafts- und Finanzkrise, die immer wieder auftaucht, mit einer demokratischen Krise, mit einer Krise der Reproduktion, Ressourcenkonflikte, Energiekrise und so weiter. Also diese multiple Krise, damit müssen wir umgehen, mit dieser Krisenhaftigkeit und Endlichkeit. Und damit sich das nicht so fatal anhört, ja, ich denke einfach, dass Bewegung und kritische Bildung da gefragt ist, einen offensiven Umgang damit zu finden. Also nicht dieses Wegschauen, Verdrängen, ja, wir tun so, als ob das alles gar nicht passiert und, oder retten uns irgendwie individuell mit unserem SUV irgendwie durch die Gegend, ne? sondern ähm, wir versuchen kollektive Prozesse, Bildungs im, im, im Bildungsprozess kollektive Formen zu finden, wie wir mit dieser Endlichkeit und Krisenhaftigkeit ähm, umgehen können. Ich finde, es ist eine doch mit Herausforderung, weil einerseits standen wir schon mal vor einer großen Herausforderung, in dem Hanna Arendt oder auch die die kritische Theorie danach gefragt hat, wie lernen und äh, denken wir eigentlich nach Auschwitz? Das ist unsere Vergangenheit und gleichzeitig müssen wir die große Frage stellen, wie bilden wir uns eigentlich im Angesicht von Endlichkeit? Also das ist von Endlichkeit des Planeten und den Ressourcen, mit denen wir leben. Ähm, aber damit, ich finde das Kraftvolle daran ist, gemeinsam darüber nachzudenken, offensiv damit umzugehen und auch zu sagen, so wie die SchülerInnen das ja auch jetzt tun und du auch eingangs gesagt hast, äh, Dorothy, zu sagen, wir haben nicht mehr viel Zeit, ja? also es geht nicht darum, jetzt abzuwarten, was irgendwelche Politiker in Verordnen oder auch an Kompetenzen uns irgendwie vermitteln wollen, sondern es geht darum, Bildung und Bewegung zusammenzudenken und gemeinsam bildend, lernend zu handeln in Bewegung. Und so ist vielleicht auch das so, Forum kritische politische Bildung, wir sind ein Zusammenschluss, die sich überwiegend wissenschaftlich mit ein Netzwerk, eine Assoziation, wir halten extra den, den Organisationsgrad niedrigschwellig, wir wollen kein Verein sein, der dann auch wieder Hierarchien über Vorstand und so weiter pflegt, sondern wir sind eher, haben eher einen assoziativen Charakter. Wir sind präsent über eine Homepage mittlerweile auf den Seiten der Assoziation für kritische Gesellschaftsforschung, weil das ist unser Anliegen zu sagen, Bildung hat immer mit Inhalten, wir beschäftigen uns mit epochalen Schlüsselproblemen, ja, mit, mit Krisenproblemen, mit großen Fragen und wuseln nicht nur in so einer ähm, ja, individualisierenden Kompetenzdebatte rum, sondern stellen uns den großen inhaltlichen Fragen. Deshalb sind wir, haben wir eigentlich zwei Schwerpunkte. Wir versuchen ins Feld der politischen Bildung uns zu positionieren, zu intervenieren. Und wir haben einen zweiten Schwerpunkt, in dem wir halt versuchen zu kooperieren. Also, so auch die heutige Tagung, ja, das ist ja eigentlich eine große Kooperation, das haben wir uns am Anfang gar nicht so gedacht, sondern wir dachten eigentlich an das Konzeptwerk Neue Ökonomie, dass sie mit uns zusammen die Tagung veranstalten. Da sind ganz viele KooperationspartnerInnen dazugekommen, das finden wir sehr, sehr schön. Wir kooperieren eben mit der Assoziation für kritische Gesellschaftsforschung die versucht, sich auch jenseits der Universitäten, aber auch in den Hochschuluniversitäten, über kritische Gesellschaft, also andere Formen von Wissenschaft, von Inhalten, von Theorien einzubringen, eben kritische Gesellschaftstheorien. Wir kooperieren auch, indem wir sagen, Bildung ist nicht nur Schule und institutionalisiert, sondern Bildung findet im schulischen Raum, im außerschulischen Raum statt in der sozialen Arbeit, ja, in Bewegung, also wir versuchen auch nicht-institutionalisierte, nicht-didaktisierte Formen mitzudenken. Ähm, die Intervention, die wir machen, ähm, besteht äh, momentan eigentlich in drei, also wir intervenieren, denke ich, auch mit dieser Tagung, wir intervenieren aber auch momentan ganz stark äh, damit, dass wir, also als, das, das hat jetzt mit dem Tagungsthema vielleicht etwas weniger zu tun, aber doch ganz viel, weil es geht um Demokratisierung, wir haben das Problem, dass sich staatliche Behörden, Sicherheitsbehörden immer mehr mit Menschen beschäftigen, die in der politischen Bildung tätig sind, die in der Demokratieförderung tätig sind und versuchen äh, zu sagen, ähm, die, bestimmte Leute, die da arbeiten, unter Extremismusverdacht zu stellen, die, äh, Verfassungsschutz, äh, dass, dass der Verfassungsschutz Leute Sicherheits, Sicherheitsüberprüfung. Da haben wir interveniert, wir haben uns mit einer Stellungnahme an die Öffentlichkeit gewandt und wir gehen jetzt gerade diese Woche, sind wir online gegangen mit sogenannten häufig gestellten Fragen, wo wir darüber aufklären oder mit in die Debatte einspeisen wollen, was hat es mit dem Extremismuskonzept auf sich, was hat es mit diesen Sicherheitsüberprüfungen mit der vorgehenden Extremismusklausel auf sich, was heißt eigentlich Demokratie, was finden wir problematisch an den äh, Gedanken sozusagen wehrhafter Demokratie, die immer auch danach fragt, äh, wer sind eigentlich die Feinde dieser Demokratie. Wer das äh, finden will, äh, findet all diese FAQs eben auf der Homepage der Assoziation für kritische Gesellschaftsforschung. Da sind wir eben präsent. Und das ist eine ganz aktuelle ähm, Intervention, die wir ganz wichtig finden für eine Demokratisierung und eben auch für eine autonome, freie, politische, kritische Bildung die eben nicht staatlich verordnet ist und auch nach Grundgesetz nicht staatlich verordnet sein kann. Ja, das demokratische Prinzip des Grundgesetzes heißt, alle Staatsgewalt geht vom Volke, Also ich muss jetzt den Volksbegriff so nehmen, weil es steht da drin, geht vom Volke aus. Ja, also nicht der Staat macht politische Bildung, sondern äh, die Menschen, die in diesem Staat äh, leben, können äh, sich eben selbst politisch ihre Meinung und ihren Willen bilden und das sollen sie selbstständig tun. Und jede staatliche Intervention ist autoritär und hat eigentlich nichts mit dem demokratischen Prinzip zu tun, was wir uns in der Verfassung gegeben haben. Ja, vielen Dank. Es freut mich, dass ihr schon eigentlich fast in die Debatte eingestiegen seid und ich finde es schon deutlich geworden, wie viele unterschiedliche Menschen, Institutionen Bildung machen, aber auch welche Macht da eine Rolle spielt. Ihr habt schon gesagt, ne? wo seht ihr, dass es vielleicht eine Reaktion ist auf äh, Forderungen beispielsweise von sozialen Bewegungen und wie sich da was verändert hat. Und äh, genau, jetzt würde ich gerne so ein bisschen in Richtung Macht gehen oder da äh, mehr einsteigen. Und äh, in der Vorbereitung haben wir überlegt, wie können wir dieses Riesenbegriff äh, runterbrechen oder uns da nähern und äh, Bettina äh, gerade eigentlich schon die perfekte Überleitung äh, geschaffen, weil wir wollten äh, einsteigen mit dem Beutelsbacher Konsens. Ich denke, viele, die insbesondere auch in der außerschulischen Bildung äh, tätig sind, äh, kennen den oder äh, beim Antrag schreiben oder also er begegnet einem immer wieder. Ich möchte ihn trotzdem kurz vorstellen. Ähm, und zwar ähm, wurde 1976 äh, auf einer Tagung der Landeszentrale für politische Bildung von Baden-Württemberg in Beutelsbach ähm, über äh, politische Bildung debattiert und beziehungsweise in den 70er Jahren wurde darüber debattiert, vor allem in der Wissenschaft und in der Politik. Und auf dieser Tagung äh, hat man einen Konsens gefunden, also ist der Konsens von diesen Menschen, die in den 70ern äh, da zusammengekommen sind und haben drei, ja, Leitgedanken formuliert, die so ein bisschen die Zielsetzung von politischer Bildung definieren sollten. Und zum einen ist es das Überwältigungsverbot, das heißt, dass politische Bildung nicht indoktrinieren soll, SchülerInnen an der Gewinnung eines selbstständigen Urteils hindern darf. Ähm, dann der zweite Leitsatz lautet, äh, dass Kontroversen äh, offen gelegt werden müssen und sollen. Das heißt, unterschiedliche Standpunkte sollen vermittelt werden. Und äh, sozusagen, damit kommt der, dieser Wörterfacher Wett, äh, äh, Konsens zu der Schlussfolgerung, dass deshalb äh, die, der Standpunkt oder die politische, und die politische Meinung äh, der lehrenden Person ähm, deshalb auch in den Hintergrund rückt oder nicht so interessant ist, weil es ja äh, dieses Gebot äh, gibt, Kontroversen auch zu zeigen. Und äh, das Dritte ist, ähm, dass Schülerinnen darin befähigt werden sollen, ähm, politische Situationen und auch ihre eigenen Interessen äh, zu analysieren und politisch handlungsfähig zu werden. Ähm, genau, ich habe gesagt, es war eine gute Überleitung, weil ich wollte euch... Ähm, oder vielleicht frage ich dann, dann die anderen, was ihr dazu denkt. Ähm, sagen, ob euch auch schon mal der Vorwurf begegnet ist, dass ihr als politische Bildnerin oder eure äh, Kollegin ähm, im Kontext von BNE, globalen Lernen, ähm, ja, ins, instrumentalisieren, der Vorwurf der Instrumentalisierung, ob euch begegnet ähm, und was ihr dem begegnen würdet. Vielleicht fangen wir ähm, bei dir an. Um. Ich persönlich habe den Vorwurf jetzt nicht bekommen, aber ich habe ihn natürlich schon gehört, äh, bei anderen Leuten, die zum Beispiel ein Bildungsmaterial herausgebracht haben, ob denn diese Green Policy wirklich zu gut ist, aber äh, kauft die x so und so und dann mit 100% Ökostrom und äh, ihr kennt, glaube ich, solche Modelle und da gab es dann schon so Hinweise, aber nee, in Zeiten von Trump und Fake News äh, kann man mit sowas gar nicht arbeiten und das sei ja eher eine weitere Verunsicherung von Wärmland die man so gar nicht tragen, hinnehmen können. Ähm, in dem Fall war, war es so ein persönlicher Konflikt, auf den ich dann auch gut hinweisen konnte. Aber im Großen und Ganzen, denke ich, begegnet uns das schon immer wieder im globalen Land. Auch gerade mit Lehrern, die nicht so genau wissen, was der Beutelsbacher Konvers eigentlich heißt. Also Politiklehrer sollten das Wissen, ob das Sportlehrer in der Grundschule wissen, da würde ich meine Hand nicht Feuer legen. Also natürlich muss das eine nicht unbedingt wissen und, äh, denn Gibt es solche Haltwahrheiten etc. Gerüchte, die kursieren? Ihr kennt vielleicht dieses Beispiel, das Beispiel des auf die wo Kinder aufgefordert werden, ihre Lehrer zu denunzieren. All das würde ich in diese Richtung äh, falsch machen. Oder bei der AfD würde ich sagen, absichtlich falsch verstanden. Aber ansonsten falsch verstandenes Verständnis von dem Beutelsbach-Konsens. Ich persönlich glaube, der hilft uns auch gerade in unserer Arbeit. Denn es geht zum Beispiel beim Neutralitätsgebot doch nur darum, seinen Standpunkt deutlich zu machen, nicht in irgendwelcher Form neutral zu sein. Und genau das ist wahnsinnig wichtig, glaube ich, für veranstaltung des globalen Lernens. Ähm, ich würde gerne noch in die Debatte einsteigen mit Herrn. Aber ich will euch jetzt nicht äh, dem stressen, das so lange ausraten lassen und deshalb beschränke ich mich erstmal. Vielleicht kommt ja von euch eine Frage beim ja kommt. Ja. <lacht> Danke. Du? Also ich hatte tatsächlich mit in diesem Beutelsbacher, kommen samin in meiner Zeit als Schullehrerin. Oder, also da, dass mir vorgeworfen wurde, dass ich ähm, die Jugendlichen irgendwie indoktrinieren würde oder so. Und ich finde es auch, ähm, ich verstehe den auch tatsächlich nicht so, dass ich neutral sein soll. Das hat ja schon gesagt. Also es geht ja darum, verschiedene Positionen zu zeigen und abzubilden. Äh, was ich in der Bildungsarbeit sowohl in der Schule als auch außerhalb immer wieder erlebt habe, ist, dass... Ähm, dass meine Persönlichkeit als Mensch ähm, total wichtig ist und die Beziehung, die ich zu einer Gruppe habe. So. Und da kann ich ja nicht so tun, als hätte ich keine Wertorientierung oder keine politische Einstellung. Und dass das eigentlich genau ähm, so dann der Transportkanal ist oder so der, ähm, der Weg, wie dann wieder auch Inhalte vermittelt werden oder, oder warum Menschen zuhören oder was ihnen hängen bleibt. Und ich weiß nicht, als ich an meine alte Schule zurückkam, ich war dann im letzten Jahr Klassenlehrerin Klasse, äh, in der siebten Klasse und die habe ich gar nicht erst versucht, irgendwie lange, so etwas über Politik zu erzählen. Die habe ich in Englisch unterrichtet und die haben auch gar nicht zuhören können. Aber die, also ganz oft, und die wissen, glaube ich, die ganzen unregelmäßigen Verben nicht mehr, die ich ihnen beigebracht habe, aber die konnten sich dann erinnern, dass ich immer mit dem Fahrrad äh, diese fünf Kilometer den Berg hochgefahren bin zur so Schule so. Also da war, also, ich glaube, dass bei der Bildung einfach oft wir was ganz anderes vermitteln, als wir eigentlich wollen und das ähm, das macht nicht genau und das da einfach so wir als Person als Lehrperson ähm, ganz zentral ist und ich glaube es ist einfach wichtig zu sagen okay dafür stehe ich und es gibt auch mal auch die andere Meinung und ähm, genau es Spannungsfeld aber einfach so dieses kritische lebendige Denken irgendwie zu vermitteln und was ich halt total ähm, wirklich besorgt, also ja, sehr schade und mal ist, dass das anscheinend bei, bei vielen Menschen so über Lehrer, Lehrerinnen und Lehrerinnen so eine Selbstzensur irgendwie entsteht, die ich gar nicht nötig finde und hat irgendwo ähm, vor, vor kurzem in der auch gelesen, dass in der Zeitung eine niedersächsische Schule ähm, eine Veranstaltung zu Syrien ähm, nicht hat in, in, der, in der Aula stattfinden lassen, die dürfte nicht stattfinden. Also da ging es um syrische Kultur. Und, und die Regierung vor dem Bürgerkrieg noch, und das war zu so politisch. Und das ist natürlich, okay, also, und da ist es eine Angst vor politischer Stellungnahme und überhaupt sich mit Politik zu beschäftigen, die äh, völlig überzogen ist. Und, die, ja, und, und wir müssen halt einfach auch uns klar machen, dass es auch so eine Neutralität ähm, nicht gibt, denke ich. Also allein durch, auch wenn wir neutral sein wollen, haben wir durch die Auswahl der Themen und die Themen, die wir weglassen, einfach schon eine ganz klare Linie vorgegeben. Darf ich noch was sagen zum Thema Macht? Äh, ich hatte auch eigentlich was auf Ganz Geben. kurz. Also was ich aber zu dem Thema, wo mir Thema Macht begegnet, ist gar nicht so sehr so dieses Folge von oder so, sondern an den Strukturen, so, die uns entgeben. Also das ist so für mich so, das ist das, was vielleicht auch mein, mein großer Pessimismus, also mein Blitzlicht am Anfang so rauskam, dass diese ähm, Strukturen, eine, in der wir uns umgeben, eine ganz andere Sprache sprechen, als die Inhalte, die wir vermitteln. Und das ähm, du hast du auch schon gesagt, also diese, wenn das Schulessen ähm, nichts taugt und wir in der Bio aber lernen, wie, wie, wie es eigentlich sein soll, bringt das nichts. Und das, ein anderes Beispiel dafür wäre zum Beispiel diese ganzen Smartboards oder Whiteboards und die ganze, diese ganze Materialschlacht, die jetzt im Zuge der Digitalisierung an die Schulen kommen wird, und dann aber auch eine technischen Ausrüstung, die in drei Jahren schon wieder überholt sein wird und kaputt geht und erneuert werden muss, irgendwie über die sozialen und ökologischen Auswirkungen von Rohstoffabbau im globalen Süden irgendwie einen interaktiven, vernetzt, fächerübergreifenden vernetzten Workshop zu machen, das ist einfach, ähm, genau, so, dann sprechen einfach die Strukturen viel, die prägen einfach mehr als die Inhalte und, die und, so. und das da begegne ich Macht. Applaus Magst du auch noch was? Ja, klar. Also, sehr gerne. Also mir ist natürlich klar, dass ich hier am meisten best werde. Aber, <lacht> Aber ich halte auch gerne gegen, also bei der Analyse von meinen äh, Vorrednerinnen, aber auch von hier, ja. bin ich übrigens genau so. Es ist zwei Minuten vor zwölf, nicht mehr drei vor zwölf. Wir überschreiten permanent planetarische Grenzen. Der Angriffsdruck ist unglaublich hoch. Also da erstmal Konsens. Nicht Konsens ist, sozusagen zu verunglimpfen, dass das, was wir hier machen, und das möchte ich nochmal in einer sehr großen Ernsthaftigkeit auch deutlich machen, wir haben hier auf Bundesebene einen nationalen Aktionsplan gemacht, Bildung für nachhaltige Entwicklung, und da waren nicht die bildungsbeutel in der Majorität, sondern da waren zwei Hanseln, die waren aus der Bildungsadministration und einer war ich. Und der Rest war Zivilgesellschaft und Wissenschaft. Und wir haben ein Papier geschaffen unter Kapitel Schule, was ich gerne auch zu lesen empfehle, was nicht ideologisch aufgeladen ist und was nicht Ausdruck von Macht ist, sondern was sozusagen einen systemischen Blick auf Lernen bietet. Nämlich, was muss man machen, um entsprechend Bildung und in seiner Organisation so zu verändern, dass tatsächlich Freiheit ermöglicht ist und, Selbstbestimmung und selbstbestimmtes Lernen, das war das Ziel. Und da gibt es bestimmte Hebel, die wissenschaftlich auch fundiert sind, wo man vor allen Dingen ansetzen muss. Und die Hebel sind ja genannt, also ich nenne mal so zwei, drei ganz wichtige Erfolgversprechen sind natürlich Lehrplanentwicklung. Ich hatte ja eben was von vernetzten von, von Denken gesprochen, Lehrerfortbildung, Lehrerausbildung, Öffnung von Schule. Das sind die zentralen Punkte, um Schule zu verändern. Jetzt zu Beutelsbacher Konsens, wo ich auch mal ein kleines Missverständnis gerne mal ausräumen möchte. Es gibt kein Neutralitätsgebot, das steht nicht im Wolfsbacher Konsens. Da drin steht, wie er das eben richtig gesagt hat, das Überwältigungsverbot. Das heißt aber nicht, dass wir, die hier im tätig waren, und ich war das übrigens auch ziemlich lange, dass wir neutral bleiben brauchen. Wir dürfen unsere eigene Meinung haben und die Sonder haben. Und wenn wir Vorbilder sind, wie wir mit dem Fahrrad fahren, ich bin auch so ein Fahrradfahrer dann wirkt das oft mehr als äh, das ganze Gerede. Das heißt also, ich erwarte von Schule, dass sie Positionen zieht. Und nur an solchen Vorwäldern, wo Lehrer und Lehrerinnen, aber auch eben die außerschulischen Beteiligten äh, entsprechend authentisch handeln, da kommt auch was gut um. Zweiter Punkt, Kontroversitätsgebot, finde ich auch nicht so richtig ausgearbeitet hier in der Diskussion. Das Wichtigste, und das hatten wir in beide unter dem Vorgespräch gesagt, es geht darum, Konflikte, deutlich zu machen, Dissens deutlich zu machen, nämlich nur aus Konflikten und aus der Beschäftigung mit Konflikten kann man sich ein eigenes Urteil bilden und dabei entsteht was Neues. Das heißt, wir müssen einfach sehr viel stärker diese Konfliktstrukturen und diese Konfliktkultur entwickeln, damit wir entsprechend jungen Menschen eine Chance geben, auch weiterzukommen. Und dass sie jetzt bei Fridays for Future entsprechend Regeln übertreten, ist ja gerade das Prinzip, um was zu verändern. Und das hätte ich an Ihrer Stelle in dem Alter auch gemacht. Also es ist richtig, so etwas zu machen. Dritter Punkt, Schülerorientierung. Was da für eine Brisanz drin steht, meine ich, ist auch in der Diskussion bisher ja nicht so richtig rübergekommen. Schülerorientierung heißt, wenn man das ernst nimmt, und das ist ja vielen in der Bildungsadministration gar nicht klar, dass sozusagen die Schüler und Schülerinnen ja sehr viel stärker darüber bestimmen, was in der Bildung passiert. Das heißt, sie ermächtigen sich dessen, was sie mal lernen wollen, was sie für Einstellungen bekommen und so weiter und so fort. Und wenn wir es schaffen, unser Bildungssystem so zu verändern, dass dieser Gedanke der Schülerorientierung, der Dritte des Beutelsbacher Konsens, tatsächlich der zentrale wird, dann glaube ich, haben wir auch aus dem System auch mehr gewonnen. Dass ich natürlich eine andere Position vertrete als meine Nachbarin, ist klar. Aber ich bin der Meinung, nur dadurch, dass man jetzt älter wird, und entsprechend im System versucht zu wirksam, dass man dann automatisch Unrecht hat. Also die These vertrete ich nicht und muss mich auch nicht nachvollziehen Ich würde nicht, oder ich, ihr habt ja im Forum, ähm, soweit ich das verstanden, einen, ich weiß nicht Gegenwurf, aber Gegenentwurf, sondern vielleicht auch eine Weiterentwicklung vom Beitrag Konsens. Ähm, Vielleicht magst du die äh, vorstellen. Es war ja auch, klang eher an, so sehr dynamisch, was wäre, wenn es der dritte Punkt, genau, der dritte Punkt stärkere Gewichtung findet. Äh, wie versteht ihr den oder wie geht ihr damit um? Mhm. Aber vielleicht erstmal wir oder ich spreche keine Personen, sondern Strukturen. Und ich meine, wenn aus dem Ministerium heraus äh, ein Vorschlag kommen würde sozusagen der so weitgehend wäre, dass er in der für eine sozialökologische Transformation denkt, weil dann müssten wir hier so nicht sitzen. Ne? Also der PNE und deine Tätigkeit auch, also du tust bestimmt in einem FDP, das ja, Ministerium was du kannst, ne? aber ähm, <lacht> es ist halt auch einfach so, dass äh, ich im Moment ja, äh, ich habe ja auch von die Frage, wie können wir eigentlich eine politische Transformation da denken, äh, nicht davon aus, wie das aus, wie auch immer, geführtem äh, Ministerium da solche Vorschläge kommen gerade, oder? die uns, ähm, du sagst, wer weiß, ich glaube auch, aber genau, das ist einfach der Grund, warum ja BNE oder ich müsste das lange aus dem Raum nicht zu weit geht oder ich das System immanent hätte man früher gesagt, finde. Ähm, das andere ist aber, du hast mich eigentlich nach der Frankfurter Erklärung gefragt. Ähm, dieser goldes Konsens, er ist ja irgendwie ein Mythos, ja. Also es war ja noch nicht mal so, dass der auf einer Tagung von den Männern, ich weiß gar nicht, ob da eine Frau mit dabei war, ich, ich glaube aber nicht, 1976, äh, deshalb kann ich mir die männliche Sprechform jetzt hier so äh, erlauben, das waren äh, Männer, die sich da getroffen haben und es, der wurde noch nicht mal auf der Tagung verabschiedet, sondern es war eine Protokollnotiz von demjenigen, der das Protokoll geschrieben hat, im Anschluss an diese Tagung und bildet halt eben so diese Leitschnur für die schulische, politische Bildung. Das ist überhaupt keine rechtliche Rahmung. Das Grundgesetz Menschenrechte Menschenrecht oder so, die rechtliche Rahmung binden, sondern das war so eine Protokollnotiz. Dennoch ist es so, wie du gesagt hast, ich meine, wenn man den in seiner Dreifaltigkeit, Drei in seiner Dreisitrigkeit <lacht> denkt, und nur so ist er denkbar, nicht als Einzelne, nicht nur das indoktrinationsverbot gilt, sondern mit der Schülerorientierung mit dem Dritten, mit dem Kontroversitätsgebot zu sagen, alles, was in Wissenschaft und Öffentlichkeit kontrovers diskutiert wird, muss auch in die politische Bildung einfließen. Nun haben wir das Problem, wenn wir schon mal Wissenschaft anschauen, was wird da ökonomisch gerade kontrovers diskutiert, sondern wir haben Neoklassik, neoliberale Denkweisen, die an Unis gelehrt werden, also da schränkt sich dieser Goldhistorik-Konsens ja schon ein. Und die Schüler*inneninteressen, dieser dritte Punkt, der wurde eigentlich nie wirklich ernst genommen. Das heißt nicht nur, dass politische Bildung sich an Schülerinteressen orientieren soll, sondern die sollen auch noch lernen, wie die operationalisierbar werden, also wie sie eigentlich handelnd befähigt werden. Und das habe ich in Schule, als ich begleite jetzt Schule auch seit 15, 20 Jahren, noch kaum gesehen. So, es sei denn, es geht von den SchülerInnen selbst aus, ja, dass sie eigentlich sagen, wie machen wir unsere eigenen Interessen, auch politischen Interessen, operationalisierbar im Handeln umsetzbar. Also äh, <lacht> genau, äh, das heißt, irgendwie wird er auch nicht wirklich umgesetzt, sondern was halt passiert ist, der wurde dann als Neutralitätsgebot in der Lehramtsausbildung, vor allem in der zweiten Phase, auch so verkauft. Ja? Und da kann jetzt die AfD super dran anknüpfen. Ne? Du hattest es ja reingebracht und sie sagt ja, sie macht nicht ein Meldeportal, sondern sie macht rechtliche Aufklärung für die armen LehrerInnen und für die armen SchülerInnen. Die verkaufen es als rechtliche Aufklärung, dieser AfD-Portale und dann auf den Meldebutton kommt man auch teilweise erst, wenn man sich so ein bisschen durchklickt. Ne? Und es ist keine rechtliche Aufklärung, sondern es ist Verunsicherung und ähm, ja, es, es, hat, es steckt überhaupt kein Neutralitätsgebot drin, aber das wurde jetzt auch schon ein paar Mal erklärt, sondern als politische Bildnerin hat man gerade die Aufgabe, transparent zu machen, welche normativen Annahmen man trägt und äh, transparent zu machen, wohin die Reise für einen selbst da inhaltlich irgendwie geht. Ähm, für die außerschulische politische Bildung gilt ja schon mal gar nicht. Ja? Also, da hat er sich nur eingeschlichen, meine ich, dadurch, dass er in Förderanträgen äh, drin steht. Ne? Und dass sich jetzt so als Bekenntnis, also wir beschreiben dann alle, ja, na klar, ne, richten wir uns an dem Vorgenswacher Konsens, weil alle wollen ja diese Fördergelder vom Staat bekommen. Nur die Frage der Legitimität, ne? man müsste dagegen eigentlich stärker vorgehen. Und wir haben uns auch mit diesen FAQs damit auseinandergesetzt. Schaut da gerne nach, ja, wir haben auch die Frage gestellt, was heißt eigentlich politische Neutralität für die Bildung, ne? das steht da auch drin und wir versuchen da auch weitere Informationen irgendwie zu schalten. Genau, deshalb haben wir die Frankfurter Erklärung auch entwickelt, in einem auch kooperativen Schreibprozess mit über 20 Leuten, schulische, außerschulische Bildung, Wissenschaft, wo wir gesagt haben, wie müsste eigentlich dieser Beutelsbacher Konsens Erweitert werden, neu gedacht werden, was sind eigentlich Standards in der außerschulischen politischen Bildung, findet ihr auch auf unserer Homepage. Und ich glaube, mehr sagt jetzt nicht zur, zur Frankfurter Erklärung, das könnt ihr dann nachlesen. Ich würde gerne mal auf den Machtaspekt eingehen, weil wir haben jetzt über herrschaftliche Strukturen gesprochen. Macht heißt ja aber auch, und da komme ich von Hannah Arendt, das gemeinsame politische Handeln. Und ähm, das heißt, wenn wir uns zusammentun und uns gemeinsam bilden und handeln, dann entwickeln wir Macht. Also wir können den Begriff hier auch ganz anders deuten und so ist ja auch hier eher gemeint, ne? nicht die Macht oder die Herrschaft, die Bildung einschränkt und begrenzt und darauf einwirkt, sondern wie können wir uns eigentlich durch kollektive Prozesse, denn das ist das Politische. Wir reden nicht über das Individuelle, sondern wir reden über das All uns gemeinsam. Wie können wir das eigentlich stark machen und uns gemeinsam bilden und äh, bewegend die Verhältnisse verändern? Und damit entwickeln wir auch ein ganz anderes Bildungsverständnis, als was wir heute haben. Andreas hat es eingangs ja schon gesagt, wir haben einen hochindividualisierten Bildungsbegriff. Also immer, äh, dass wir Individuen bilden, dass die sich selbst organisiert, dass sie selbst organisiert lernen, die ganzen konstruktivistischen Lerntheorien, die als emanzipativ verkauft werden, halte ich für hochproblematisch, weil sie suggerieren, wir suggerieren, wir bilden uns als Individuum und wir tun das in so Einzelzellen sozusagen. Ne? Und wir, diese Bildung geht auch immer mit einer nicht Selbstorganisation, sondern Selbstdisziplinierung, Selbstherrschaft ne, steckt darin einher. Und deshalb würde ich vielleicht auch gerne bei diesem, was heißt eigentlich Bildung für eine sozialökologische Transformation, äh, dass wir rauskommen aus so einem hochindividualisierten äh, Bildungsverständnis was auch immer wieder versucht, die Subjekte, die Individuen zu verändern und nicht die Verhältnisse. Und das ist das größte Problem. Ich würde mal von Beutelsbacher Konsens äh, weggeben. Ich glaube, die Diskussion hat gezeigt, es ist ein Instrument, das äh, viel genutzt wird. Das wollten wir eigentlich äh, zeigen für äh, genutzt wird. Äh, ich würde äh, dich gerne noch ähm, m, ja, in eine andere Richtung von Macht was fragen. Du machst äh, bei globalen Lernen die äh, postkoloniale Perspektive sehr stark und vielleicht magst du erstmal ähm, erläutern, was überhaupt eine postkoloniale Perspektive äh, ausmacht, insbesondere bei, am oder im globalen Lernen ähm, und dann Einschätzungen mit uns teilen, inwiefern globale Perspektiven in der politischen Bildung mitgedacht werden und inwiefern das dann mit Macht zusammenhängt. Okay, ähm, ich würde sagen, globale postkoloniale Blickrichtung wären vor allem dekoloniale globale ein dekolonialer, globaler Blick, der gern auch eher die Untold Stories äh, zum Westen gibt, quasi die an den Rand gedrängten Philosophien. Ich habe ein Beispiel, ich würde sagen, in der politischen Bildung. Gibt es sehr wenig, also anders gesagt, ich persönlich habe jetzt relativ wenig in Deutschland mit wirklich globalen Perspektiven außerhalb unseres EZ-Bereichs zumindest zu tun gehabt. Ähm, Magst du kurz EZ? EZ, Entschuldigung, in der Zusammenarbeit. Also ähm, ich denke aber auch, also Ambivalenz ist irgendwie so ein ganz wichtiges Wort in meinem Leben getoffen, geworden. Also ich denke, einerseits haben wir es gerade mit einer wahnsinnig wachen Gesellschaft zu tun. Wenn Deutschland anschaut, äh, wird zum Beispiel in Museen der Versuch unternommen, sie zu dekolonisieren. Das heißt, äh, dass man Archive, Depots, und mit kolonialen Raubgütern. Das geschieht teilweise immer noch viel langsam aber es gibt durchaus Leute, die sich drum kümmern und es gibt zum Beispiel so ein Programm, das nennt sich 360 Grad. Da werden Museen in Deutschland umgebaut für die Migrationsgesellschaft. Das Ganze sind aber oft noch Sachen, die in den Kinderschuhen stecken. Also ich persönlich arbeite an einer recht bekannten Gedenkstätte in Berlin, die ist sehr, äh, sehr homogen und dort gibt es eigentlich kaum Menschen, die irgendwelche anderen Hintergründe haben. Insofern würde ich sagen, wir eignen die uns gerade an, aber gerade in der politischen Welt gibt es viel zu wenig wirklich globale Perspektiven, oftmals gibt es auch das Problem bei uns, dass globales Lernen draufsteht, aber an sich ja dann doch wieder der globale morgen mit der Lernleistung kommt und sagt, naja, so müsste es eigentlich sein und ihr müsst lernen, was Menschenrechte eigentlich heißt. Da sehe ich auch die Ambivalenz und auch ein Problem, zum Beispiel von BNE und globalen Lernen in der Schule. Ich behaupte immer, Jugendliche sind sehr schlau und sie sehen, dass wir ambivalent agieren. Wir sagen A, machen wir das sehen nicht. Und dementsprechend sind die auch teilweise jetzt nicht so wahnsinnig hinterher, wirklich äh, etwas zu... Das klingt gemein, das muss ich jetzt wieder streichen. Äh, ich, denke eher, ich denke eher, Sie sehen, dass wir uns oft als Erwachsene in die Tasche lügen. Und ich habe ganz viel im Bereich Nationalsozialismus gemacht, gearbeitet und da gibt es die Rede vom sozial erwünschten Handeln. Also alle Schülerinnen nicken, wenn ihr sagt, Auschwitz war schlimm. Ja. Und ich habe einmal eine Schülerin gehabt, die meinte, ja, war schlimm. Circa zwei Minuten später meint sie, naja, die Juden in Israel, die machen doch dasselbe wie die Nazis, deshalb würde man die doch töten. Oh, spannend. Äh, wie geht das denn? Eben gerade wollte sie noch das machen und jetzt will sie Menschen töten. Ich glaube, insofern äh, haben wir es auch im Bereich BNE mit sozial erwünschten Handeln zu tun. Wir haben in Berlin die Nerzen-Mandela-Schule, die ist eine Diplomatenschule, also äh, haben wir dort wahnsinnig äh, gut Schülerin. Schülerinnen. Äh, als Eppelz dort war und gefragt hat, welche Handlungsoptionen kennt ihr denn? Ja, es trade. Und da hört es auch auf. Und das zeigt mir ein bisschen, nein, die Jugend ist nicht schlimm. Des Kirchen Gottes würde ich sagen, Kids are right. Das ist so mein Mantra. Aber wir haben ein Problem mit diesem sozial erwünschten Handel. Und ich glaube, da müssen wir uns einfach auch die Frage stellen, was heißt Macht? Andersrum fällt sich sehr wohl, dass Globalis aufgenommen worden ist in den. In den Schulen, weil dadurch hat das globale Lernen wiederum gemacht, die anderen Lehrer zeigen doch, es ist wichtig, das hier zu tun. Und deswegen wie der Angeber alles, aber ich würde sagen, Max, sollte man vor allem so einen globalen Blick haben und da muss man ehrlich sein und sagen, Vielleicht müssen wir andere sprechen lassen und auch mal ein paar tun. Also gerade auch aus, dem, aus der Erfahrung im Nationalsozialismus sage ich, es darf nie wieder so weit kommen, dass man sagt, am deutschen Wesen soll die Welt genießen. Und egal ob das Änderungskultur der BNE ist, ich würde mir da schon eher sagen wollen, okay, ich mache es richtig, oder ich versuche es, aber ich würde nicht sagen, so müssen die anderen jetzt auch handeln. Ich weiß sehr gut, eine Konferenz in Sachsen-Anhalt, wo der Ministerpräsident meinte, weil die deutschen Umweltstandards so hoch sind, solle Deutschland weiter Groß produzieren und dadurch sei es ja nachhaltig. Und ich glaube, das ist ein ziemlich rassistischer Gedanke, verpackt in so ein bisschen gute, gute Miene spielen. Das ist wirklich vor zehn. und ähm, ihr habt eigentlich schon unglaublich viele Beispiele gebracht, ähm, in welchen Momenten Bildung ähm, vielleicht die Strukturen oder die vermachteten Strukturen äh, gar nicht antickt oder da im Rahmen sind, dann wieder Beispiele, wo sie vielleicht da genau daran geht und darüber hinaus geht, sie verändert. Ähm, ich würde jetzt gerne noch mal zu einem anderen Thema springen, weil das hier auch angeklungen ist schon in euren Beiträgen, Tina und Uhard. Ich muss mal doof vom Rechtsdruck zu sprechen. Meine, die AfD ist in immer mehr Parlamenten, irgendwie die EU schaut zu, wie Menschen im Mittelmeer äh, sterben. Und ähm, genau, ihr habt selber gerade schon Beispiele äh, auch davon äh, gesprochen wie die AfD äh, aktiv sich in Bildungsprozesse äh, einbringt insgesamt äh, genau rechte Meinungen können und werden ähm, mehr gesagt als äh, früher der Fall war ähm, inwiefern ähm, beeinflusst euch dieser Rechtsdruck in eurer Arbeit oder beeinflusst er euch bereits und ähm, wie geht ihr mit dieser Herausforderung um ja, also das ist eine, eine Wahnsinns-Herausforderung und das ist ja auch das, um das anzuschließen an das, was du gerade gesagt hast. Ne? Also wie geht man mit so etwas um, wie geht man damit um, dass fortverletzend äh, und auch völlig menschenfeindlich agiert wird und äh, nur eigene Interessen verfolgt werden, formatische eigene Interessen verfolgt werden, wie geht man damit um? Ne? Ich kann äh, nur, als, nur sagen, als ehemaliger Lehrer und jetzt in diesen anderen Funktionen, das kann nur so gehen, dass man eben entsprechend Strukturen offenlegt und eben aufzeigt, was dahinter steckt, auch im ganz kranschen Sinne sozusagen das analysiert und immer wieder den Versuch von unternimmt, dass junge Menschen und ältere Menschen verstehen, was da passiert. Und äh, um nochmal auf das einzugehen, was du gerade gesagt hast, ähm, ja wie kann man denn was lernen? Also wir müssen ja auch mal ein bisschen ehrlich sein. Äh, die meisten, die hier als Studenten sitzen, kommen wahrscheinlich ziemlich aus der Mittelschicht und deren CO2-Fußabdruck ist wahrscheinlich relativ schlecht. Es ist ja eine Tatsache, dass ärmere Menschen einfach ein besseres, einen besseren ökologischen Fußabdruck haben. Und das müssen wir uns bewusst werden. Und diese Unehrlichkeit, die da drinsteht, glaube ich, ist schon ein erster Schritt damit, um dann persönlich auch ein Stück weit ehrlicher umzugehen. Das ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig. Ne? Und das ist eben nicht nur eine Frage des ökologischen Bewusstseins, sondern auch eine Frage des politischen Bewusstseins. Ne? Und man kann sich nicht darauf ausruhen und sagen, ja, jetzt haben wir das und das geschafft, jetzt haben wir Auschwitz hinter uns, also jetzt haben wir gedenk äh, nach Auschwitz gelesen. alle. Nein, es ist immer wieder ein neuer Selbstermächtigungsprozess rein. Und dazu ist eben nicht nur die Zivilgesellschaft aufgerufen, sondern auch kleine Kritik auf meine, meine Nachbarn, auch eben hier als Lehrer, ja, die sind da weil ähm, also zum einen denke ich ja auch, dass die, dass die Entwicklung, dass die Gesellschaft dass sich äh, nach rechts verschiebt oder völlig nationalistischer wird, nicht nur mit der AfD zusammenhängt. Also wir haben jetzt die AfD als Beispiele mit den Meldeportalen genannt, aber auch da habe ich ja schon gesagt, dadurch, dass der konsens Konsensvorschlag als Neutralitätsverbot zum Teil verkauft wurde, auch in der Lehramsausstellung. Da kann ja die AfD-Natos dran anknüpfen und so ist es in vielen anderen Politikfeldern eben auch. Die haben Steilverlagen gelegt bekommen, ne? sozusagen die können jetzt äh, bestimmte Dinge einfach auch äh, die andere äh, Parteien in der Mitte vorher, ne? neoliberale Politik, Sozialstaatsabbau, äh, damit kann man jetzt natürlich dann irgendwie dann auch äh, punkten. Ähm, ich würde nur gerne vielleicht auf den, also nochmal größer sozusagen auf diese Eingangs man von mir eingehen, zu sagen, wie, wie können wir heute Fortschritt denken? Und meine, ich habe ja die These in den Raum gestellt, die diskutabel ist. Äh, es, es gibt keinen Fortschritt mehr, so keinen wirklichen Fortschritt. Und dann müsste man fragen, welchen Fortschritt meine ich denn? Ne? Und ähm, ich meine einen technischen Fortschritt, einen ökonomischen Fortschritt, aber ich frage mich auch, was wir eigentlich, ob nicht unser Hemmnis da und auch Visionen zu entwickeln, so also nach vorne, ne? also wurde es ja immer gedacht mit Fortschritt oder mit äh, Utopien, ja, man entwickelt die Gesellschaft weiter nach vorne gedacht, ob das nicht auch daran liegt, dass es uns so schwer schwerfällt angesichts von bestimmter Endlichkeit, dieses nach vorne zu denken. Und nun gibt es ganz stark gesellschaftliche Kräfte, die äh, denken rückwärtsgewandt, ja, also die denken zurück zum Nationalstaat bringt das heil, ja? äh, zurück zu bestimmten alten Logiken, äh, fossiler Energie. Damit sind ganz klare Macht- und Herrschaftsinteressen verbunden. Ne? Das sind Akteure, die darüber Profite abschöpfen. Aber es gibt eine, ähm, in, in dem Prozess ne, ganz viel denken, was rückwärts meint. Und ich würde auch sagen, bestimmte äh, Momente, die ähm, Stabilität aufrechterhalten wollen, da könnte man prüfen, gehört BNE, finde ich, dazu. Ja? Also geht es darum, äh, der gesellschaftlichen Status quo, auch äh, stabil zu halten, genau, es wäre zu prüfen, würde ich sagen, und es gibt ja wahrscheinlich auch so viele Ausformungen davon, man ne? da müsste sich dann Konzepte angucken. Ähm, äh, sind eigentlich in sich regressiv, meine ich in der Antwort, also äh, rückstücklich. Und insofern stellt sich für mich bei so einem Rechtsdruck oder einer Rechtsentwicklung immer die Frage, äh, was sind eigentlich Momente, wie wir Visionen äh, neue Ansätze entwickeln können die äh, uns was anderes denken lassen, ohne in, in eine reine Fortschrittslogik ähm, zu verfallen, an denen andere Projekte, vielleicht schon Großprojekte, auch gescheitert sind. Ähm, genau, aber das wäre etwas, was diskutabel ähm, wäre sozusagen, ähm, ja, also was man länger äh, diskutieren müsste. Aber insofern, der, der Rechtsruck hängt ja damit zusammen, zu suggerieren, wir können die Verhältnisse so gelassen, wie sie sind, und bestimmte Gruppen haben natürlich auch ein Interesse daran äh, zu sagen, ne? wir wollen keine Veränderung und wir wollen weiter Gewinne abschöpfen, wir wollen eine Profitmaximierung. Es ist ja kein Wunder. Ich meine, er steht jetzt stark im Zentrum, aber Trump ja, ist der Vertreter der Milliardäre und politisch. Ja, und auch die AfD vertritt eine bestimmte Klasse, ja, auch wenn andere sie wählen. Aber einfach von den äh, Menschen, die da aktiv sind, da ist eine Adelsschicht aktiv, ja, also für Deutschland eine bestimmte gesellschaftliche Elite, die immer noch wirkmächtig ist oder gerne Wirkmächtigkeit zurückerlangen möchte. Das ist ein Flügel innerhalb der AfD. Wir haben neoliberale, neoliberalen Wirtschaftsflügel. Das ist ein Flügel der AfD. Also da kommen ja ganz viele elitäre äh, gesellschaftliche Gruppen äh, zusammen. Ich werde mal kurz nur das in den Raum, weil also es waren jetzt so große Gedanken. Ich frage mich dann oder meine These irgendwie hat Bildung dann nicht versagt, dass es überhaupt äh, irgendwie so wirkmächtig äh, ist und äh, was heißt es denn jetzt so, wenn äh, ihr mit Jugendlichen arbeitet, mit jungen Erwachsenen, Studierenden so wie wollt ihr dem begegnen? Mag da was zu sagen? Ich würde dann in der Zwischenzeit die vielen Fragen, die von euch kommen, mal sichten und äh, dann auch einbringen. Ich weiß nicht, viele Fragen. Ja, ich, ich mal drauf. Also ich finde das eine Überforderung, muss ich wirklich sagen, weil äh, es sind ja zwei Sachen. Ich finde die Ursachenanalyse richtig, die gerade gebracht wurde, äh, und die Bestrebungen, die da die finde ich auch richtig. Das muss jeder selber für sich sagen. Ich rede jetzt auch für mich persönlich. Aber man kann natürlich nicht erwarten, dass Bildung sozusagen das auflöst, sondern das sind tatsächlich eben Fragen, warum wählen Menschen die AfD? Sicherlich aus Kränkungen. Das ist auch ein Ausdruck von, von Systemkritik indirekter. Das ist ein Ausdruck von, äh, von fehlender Hoffnung, dass es weitergeht. Und das ist sicherlich auch ein Ausdruck davon, dass unsere jetzige Gesellschaft sehr stark entwicklungsbedürftig ist, um es mal ganz vorsichtig zu sagen. Aber äh, das kann man nicht direkt verbinden mit Bildung. Also Bildung muss eben offenlegen und solche Fragestellungen zum Beispiel, warum jetzt ein neoliberales Wirtschaftssystem nicht die Antworten gibt, warum zum Beispiel externe Kosten nicht in betrieblichen Abläufen drin sind und mitgerechnet werden müssen, äh, warum wir auf Kosten von Ressourcen leben und so weiter und wie man so etwas verändern soll. Das sind zentrale Fragestellungen, auf die zum Beispiel die Wirtschaftswissenschaften Antworten geben muss, zum Teil inzwischen auch gibt und welche dann in die Schule gehören. Und ich glaube, dass dann entsprechend die jungen Leute, wenn sie entsprechend dann mal Verantwortung übernehmen, dann auch wieder äh, das entwickeln werden. Diese Frage von Fortschritt, dass das nicht so weitergehen kann, wie bisher, ist ja vollkommen klar. Aber es ist die Frage die Aufgabe der jungen Generation, entsprechende Entwicklungen zu sich zu überlegen, wie es weitergeht. Und das ist nicht unsere Aufgabe. Also diese Frage hat Bildung versagt, also die stelle ich mir in Bezug auf, auf meinen Einsatz, ich sage mal mein Thema Klimawandel auf jeden Fall sehr oft. So. Und weil ich, ich weiß, dass ich, äh, ich war 19, Anfang der 90er Jahre in der Oberstufe und ich wusste sehr gut, was Klimawandel ist. So. Und ich war nicht, na, also ich habe Geo gelesen so. und nichts super süß. Und, und da gab es ja auch schon eine große Konferenz, ja, seitdem. 1992 gibt es diese Klimakonferenzen und mein Frust, der in diesem Witzig hochkam, der hat wirklich nicht, ich möchte noch mal sagen, nicht mit Menschen wie Wölfe zu tun, die in den Institutionen sitzen. Also wirklich nicht, ich wollte nicht sagen, dass Bildung innerhalb der Institutionen irgendwie nicht, nicht wichtig ist, und dass da nicht kritische Menschen sitzen, das ist total richtig. Aber mein Frust geht Richtung: Ja, was kann Bildung überhaupt leisten, wenn tatsächlich, ähm, gerade die hochgebildeten Menschen ähm, also nicht so handeln, wie sie handeln sollten. Und wir wissen seit Jahrzehnten, wissen wir eigentlich, was das Problem ist und warum handeln wir nicht. So. Und warum machen wir keinen riesen Aufstand Streik, ähm, blockieren alles, was Emissionen verursacht, jeden Tag. So. Und hört auf, in Konferenzen zu sitzen. Genau. Ähm, also nein, außer in dieser also das ist dann die Konferenz, um eine Konferenz zu beenden und dann auch gehen wir auf die Straße und streiten mit den Fridays for Future. Und dann war das eine richtige Bildungskonferenz. Ich wollte auch kurz auf die was sagen. Ich glaube, in einigen migrantischen Zirkeln gibt es so Dispatch. Es gibt keinen Rechtsbruch. Den gab es doch schon immer. Jetzt trocknen sich halt die zu wählen, aber at the end of the day hat sich nicht so wahnsinnig viel verändert. Und wenn man sich so die Studien anschaut, deutsche Zustände, Halbmeier, sieht man, naja, so also ganz neu. Es gibt natürlich so einige Entwicklungen, die werden stärker, aber auch wenn man sich andere Statistiken ansieht, Antisemitismen, die gab es schon lange und äh, es gibt auch einen gewissen Prozentsatz von circa 20 Prozent, die antisemitische Äußerungen vertreten. Und ich habe letztens mit meinem Stiftungsdirektor gesessen, der selber jüdisch meinte, na, es gibt eine Statistik, ein Drittel aller Menschen sind in der AfD. Früher habe ich die nicht gekannt, aber heute ja. Ich bin erstaunt, ich kenne die Leute mit Namen, aber die sind jüdisch und sind in der AfD. Und überraschend tut mich das eigentlich gar nicht so, weil wenn ich daran denke, dass ein Drittel aller Bundesbürger solche Einstellungen durchaus unterstützt, dann kann ich mal durchdenken und sagen, okay, die Person könnte so gepolt werden, so Nein, insofern würde ich sagen, der Rechtsdruck wird von vielen Leuten gar nicht so als neu empfunden. Neu ist nicht, dass man auftritt und sagt, ja, das ist meine Meinung. Ich habe auch Schülerinnen erlebt, die sagen, warum soll ich denn sinti mögen? Muss ich das? Und ich würde sagen, nein, die müssen natürlich nicht, aber die müssen sich natürlich an gewisse Regeln wie im Grundgesetz halten. Punkt. Insofern würde ich sagen, Rechtsbruch besteht eher darin, dass man so ein anderes Verständnis hat und vielleicht so einen seltsamen Mut dazu zu stehen, also auch so eine Aussage wie die von Herrn Gauland über deutsche Geschichte, also wenn man 30 Jahre zurückgeht, hat man Weizsäcker, der gesagt hat, Deutsche haben eine Verantwortung. Und da gab es eher kaum Leute, die wirklich prominent gesagt haben, es sei doch egal. Und insofern würde ich sagen, neu ist eigentlich nur, dass man dazu steht. Dementsprechend hatte ich dann die Idee, aller la globales Lernen, den AfD-Anhängern in die Genrechte zuzusprechen, à la wenn sie ihre Tracht tragen mögen, können sie das ja gern tun, aber ich finde, da sieht man auch ganz gut den Unterschied. Wir Menschen wollen keine Minderheitenrechte, sondern Mehrheiten. Darum geht es, um die Macht. Und insofern, glaube ich, ist unsere Arbeit auch wahnsinnig wichtig, aus einen ganz anderen Blick. Ich habe sehr viele gute Fragen hier bekommen. Wir wollten euch vorschlagen, dass wir einige der Fragen nochmal mitnehmen und den Personen, die Impulse geben, mitgeben, dass wir die einfliegen können, weil wir können diese Fragen leider gar nicht mehr alle beantworten und wollen ja auch noch den Blick in die Zukunft richten und auf die Vision. Deswegen würde ich jetzt einfach nur ein paar rauspicken, und es war, gab eine Frage, die ist mir gerade ähm, aufgefallen. in der Form durch den Kopf gegangen sozusagen, weil darum kreisen wir seit Anfang an, seit der Podiumsdiskussion ne, mit der Frage, lernen wir in Bewegung ne, und was ist das für eine Art von Bewegung oder den Stellenwert von Bildung also, du hast es jetzt zugespitzt, ne, dort mit dem, nutzt uns hier diese Bildungstagung irgendwie was oder nur wenn wir morgen äh, solidarisch auf die Straße gehen und so. Ich denke schon, wir benötigen Bildungsprozesse und du hast es ja auch gesagt, hast ja, ne, ich will das nicht dass du eigentlich am meisten, so habe ich dich verstanden, in Bewegung gelernt hast. Aber dass du viel in Bewegung gelernt hast. Und das gegeneinander auszuspielen, glaube ich, bringt uns so nicht weiter. Ich habe nur auch ganz viel darüber nachgedacht, was also deine Frage jetzt auch am Ende war ja nochmal, halten halt uns bestimmte Bildungsprozesse eigentlich davon ab oder wie Lernen verordnet wird? Ja? dass wir eigentlich nicht handeln. Ja? Das ist ja eigentlich die Frage. Das eine ist, ähm, wenn wir ähm, Handeln ohne ähm, Bildung machen, dann kann es reiner Aktionismus sein. Und wir wissen eigentlich gar nicht, wofür und wohin. Ähm, wenn wir aber wiederum umgekehrt, äh, was wollte ich jetzt hier leider, Jetzt habe ich es vergessen, so zu langsam also späte Spätestunde. Ähm, äh, mir ging es so darum, wenn wir jetzt... Äh, das eine behandelt ohne Bildung, wenn wir Bildung ohne Handeln, ne? also umgekehrt sozusagen, dass das ja eigentlich das Problem ist, dass wir in so einem Zustand, also dass Bildung auch immer einen Herrschaftscharakter in sich wirkt, uns in die Verhältnisse rein zu formen. Ne? Und das ist ja das, was wir scheinbar permanent hier ablehnen ne? und was uns abträglich ist für eine sozial-ökologische Transformation und für eine Zukunftsgestaltung wenn Bildung oder Lernprozesse so sind, dass sie uns eher eigentlich von dem abhalten, was wir tun wollen sollten. Vielleicht aber noch mal ein Gedanken angesprochen Vielleicht noch ein kleiner Gedanke, Also es geht ja darum äh, zu reflektieren, Und das finde ich auch, deswegen war die Frage natürlich in meinem Herzen, sozusagen oder zu meinem Herzen. Aber ich möchte nochmal deutlich machen, es geht ja nicht nur um die individuelle Befähigung und dass, dass Leute alleine was lernen, sondern es geht genauso bei dem globalen Lernen darum, um die gesellschaftlichen Auswirkungen, wie kann man zusammen was verbinden, wie kann man zusammen was reichen? Und das ist ja gerade das, was letztendlich auch eben das Potenzial die Inhalt, dass über diese Art des Lernens tatsächlich wirklich was tut. Und sonst würde ich das übrigens auch nicht machen. Okay, Bettina. Danke, Also, dann, Bettina, also hast Du hast mich gut verstanden, habe ich den Eindruck. Ich fühle mich gut von dir verstanden, dass ich nicht meine, dass wir jetzt das kognitive Lernen komplett über Bord schmeißen sollen, so aber ja, da fehlt irgendwie was, wenn da nichts nachkommt. Und, aber ich würde dir bei einer Sache, das würde ich in Frage stellen, ich glaube nicht, dass es die Bildungsinstitutionen sind, die uns davon abhalten, zu handeln. Und so. Diesen, gar nicht so schlecht, glaube ich. Also die können mit richtig toll gefüllt werden, wenn, er, wenn das Menschen vor Ort dann so machen mit toller, also auch noch mit guter Bildung. Und ähm, ich glaube, dass uns, wie ich eben gesagt habe, die Strukturen einfach abhalten, das umzusetzen, was wir wissen. So, wenn wir wissen, dass Fliegen Klima klimaschädlich ist, ist also da einfach wir ja, also Sport ist und viel billiger als zu fahren irgendwo. Also, ne? Kennt das? Und ähm, das ist dann, dann dann werden wir dazu gezwungen, das Falsche zu tun, wir werden dahin geleitet, das Falsche zu tun. Und das heißt Kapitalismus. Und so verkürzt gesagt. <lacht> <lacht> so, das System. Und das ist. Ähm, und das ist das, was uns davon abhält, unser Wissen in die Praxis umzusetzen. Um und du hast es eben so schön gesagt, auch müssen wir einfach gesellschaftlich Gesellschaft verändern, zusammen, kollektiv und nicht unser, uns selbst. So. Nur, nur uns selbst. Das gehört alles zusammen. Ja, ja daran anschließend, ich habe jetzt noch zwei Fragen äh, und die, äh, genau, kollektiv, das kollektive Handeln, also die Strukturen, die einleiten, jedenfalls hindern. Es kam eine Frage an dich, Ruth, und zwar jetzt mit zum Beispiel Fridays for Future als aktuelles Beispiel, dass es ja sehr passieren kann, wenn eben reflektierte soziale Bewegungen handeln, anfangen zu handeln, dass das mit den Strukturen die Schule clasht und du hast es auch vorhin schon erzählt, dass es gerade heißes Thema ist bei euch im Ministerium. Wie, wie kann Schule und, oder muss Schule äh, darauf reagieren äh, und sozusagen was, was für Handelsspielräume gibt es, um halt solche Bewegungen nicht zu unterdrücken? Ja, es wechselt hier. Ja, das habe ich hab eben schon so gesagt. Also äh, da muss man auch sehr selbst rangehen. Das ist ja ein totaler Zielkonflikt. Für das Ministerium ist ein Zielkonflikt, weil das Ministerium denkt, wir müssen jetzt erstmal dafür sorgen, dass die Ordnung hergestellt wird, dass entsprechendes das Fehlverhalten, das heißt Schwänzen, sanktioniert wird. Das ist sozusagen die eine Seite. Die andere Seite ist die, wir sind ja ein Schulministerium, was für Bildung und Erziehung zuständig ist. Und wir freuen uns eigentlich darüber, oder sollten uns noch vielleicht sogar mehr darüber freuen, dass da junge Leute aktiv sind, dass sie im eigentlichen Sinne der politischen Bildung sind und dafür einstellen und tatsächlich über Grenzen gehen, also was riskieren, ist doch toll. Damit ist doch irgendwie was angekommen bei denen, was wir uns wünschen. Zweite Sache: Wir müssen uns außerdem fragen. Und jetzt bin ich wieder bei den Institutionen. Geben wir als Lehrer und Lehrerinnen in den Schulen die richtigen Antworten? Ermöglichen wir das Lernen, was unsere Schüler und Schülerinnen sich wünschen? Das ist doch eine berechtigte Frage. Also ganz konkret: Wie gehen wir damit um? Wir müssen unsere Lehrer und Lehrerinnen zusammen mit ihren Schülern und Schülern dazu befähigen, das zum Thema zu machen für produktive Lernprozesse und für produktives Verhalten. Und das immer so etwas mit Regelübertretungen zu tun hat, das ist ja gerade der Sinn der Sache. Sonst hätte das ja nicht so einen Erfolg. Und von da sehe ich das relativ gelassen und ich persönlich finde das sehr, sehr toll, dass das so viele Schüler und Schülerinnen machen. Das ist meine persönliche Meinung. Ja, ich, gehen, um, <lacht> ähm, ich nehme noch mal eine letzte frage ähm, und zwar ähm, kam rein welche rolle spielen bei euch feministische ähm, und queere perspektiven für politische ähm, bildung für eine sozial ökologische transformation also wir bei ETHETS haben das immer mitgedacht als Vierschnittsaufgabe, aber haben das jetzt nicht zu so einem wirklich starken Merkmal unserer Bildungsarbeit gemacht. Aber ich habe schon im Programm gesehen, da gibt es durchaus einige Angebote in nächsten Tagen, die ich jedenfalls sehr spannend finde. Und ähm, ich denke, all das macht schon Sinn. Das Problem ist, denn wie weit soll denn die Linke auf solche Identitätspolitiken eingehen? Da gibt es immer Streitigkeiten, die auch sinnvoll sind, wie ich finde. Aber äh, ich persönlich finde die Erweiterung der Menschen, zu denen man spricht, beziehungsweise die Menschen, die einen dann auch hören, sinnvoll. Äh, insofern unterstütze ich das total und versuche auch in meiner Arbeit, und meinem Denken, das äh, einzubeziehen. Ich würde auch gerne nochmal, also ich, will, ich habe das Bedürfnis nach Konkretisierung. Ich werde gleich nochmal zwei versuchen zu konkretisieren. Ich würde nur noch mal gerne auf die Frage zurückkommen, weil es mir wichtig ist mit der AfD. Klar, es gab vorher Alltagsrassismus und auch Antisemitismus, aber wir haben das erste Mal eine rechte Partei, eine völkisch-nationalistische Partei in allen Landesparlamenten und im Bundesparlament und wir wissen nicht, ob sie das erste Mal in eine Regierung mit eintritt bei den drei Wahlen, die dieses Jahr anstehen. Das heißt, wir haben eine immense politische Veränderung und eine ganz andere Wirkmächtigkeit. Und wir werden, wenn sie auch erstmal in Regierung sind, auch nicht ganz anders handlungsfähig sein und ganz neue Bündnisse spielen. Insofern würde ich das nur noch mal von der, äh, von der Veränderung und auch, wir haben, wir, haben wenig, wir haben viel über globales Lernen, aber wenig über globale Verhältnisse gesprochen. Das Ganze läuft ja international ab. Ne? Ich habe den Tagen einen Vortrag gehört über die hindu-nationalistische Bewegung, die gegen Muslime vorgeht, in, in Indien, wir haben in Brasilien und so weiter. Also das ist schon was, was so, als nicht vorbeigeht wie den Schnupfen, sondern mit dem es halt ganz stark massiv zu tun hat. Ich würde jetzt nur noch mal gerne auf die Frage Aktionismus und Bildung, und dann kommt ich auch mit dem Geschlecht und Wir noch dazu, aber noch mal zu sagen, warum ist Bildung wichtig? Ich habe die Tage nicht reingelesen in die Frage, was hat es mit dieser Kohlekommission auf sich und, Schafft die jetzt Konsensbeschaffung, Akzeptanz in der Bevölkerung? Da stand in äh, sämtlichen großen Zeitungen irgendwie drin, das ist eine Sternstunde der Demokratie gewesen, die Kohlekommission. Das heißt, wir brauchen Bildung, um zu verstehen, dass das totaler Quatsch ist und Hirnwechsel, was da die großen Zeitungen schreiben, weil das war keine Sternstunde der Demokratie. Und also das können wir nicht über Aktionen erklären, das können wir nur über Bildung verstehen. Dass das keine demokratische Institution ist, ja, sondern dass es geschafft gab, wer da reinkommt, das ist am Parlament vorbei. Also ich stehe für noch weitergehende Formen als eine bürgerlich repräsentative Demokratie, aber selbst die wird durch solche Kommissionen missachtet und es soll immer mehr von diese Kommission jetzt gehen, ich glaube die nächste im Automobilbereich Mobilität, ne, also auch das, was die Bewegung denkt, wird auch von der anderen Seite mitgedacht, und dafür brauchen wir Bildung. Umgekehrt denke ich mir, aber auch, was kann ich momentan von Bewegung lernen? Und ich sehe wieder, die Hohlekuchen gesetzt werden, die Bagger gesetzt werden, ungemeine Formen von zivilen Ungehorsam. Das heißt, ich kann mich umgekehrt fragen, wie kann ich in der Bildung zivil Ungehorsam auch pflegen? Ja, also, was sind eigentlich Formen von Grenzüberschreitung, Förderlogiken mal nicht zu akzeptieren? Ja, also, in so einem Fördersprech, nicht zumal, ich schreibe jetzt den Beutelsbacher Konsens rein, weil ich die Gelder abrufen will. Oder in der Hochschule ne, bestimmte Grenzen auch ausloben, was kann ich eigentlich von Bewegung und Aktionen lernen, um eben nicht permanent im Affirmativen im staatlichen Handel da drin zu bleiben. Dann war die Frage jetzt mit Queer oder mit äh, Gender, ich habe dazu kompliziert, will ja jetzt gar nicht so viel sagen, aber ich denke auch, uns also vielleicht mal eine Kritik an uns selbst als Bildungsbewegung, äh, zum einen denken wir permanent äh, darüber nach, was wir, welche ähm, Gruppen wir noch beachten können, wo wir noch Antidiskriminierend vorgehen können, was uns aber auch immer wieder auf individuelles Handeln zurückwirft. Und das habe ich vorhin schon mal gesagt, dass ich das problematisch finde. Ich denke, wir sollten für uns weiter darüber nachdenken, wie wir nicht nur Diskriminierung angehen können, sondern Ausbeutungsstrukturen. Weil Ausbeutungsstrukturen ist das, was du gerade sagst, dass das strukturelle Probleme sind, die wir nicht, ne, permanent habe ich jetzt jemanden richtig angesprochen oder nicht, das ist alles ganz, ganz wichtig. Aber verweist uns immer wieder im Bildungsprozess auch unser individuelles Handeln. Wenn wir über Race, Gender und Class, ja, weil da wird die Ausbeutungsstruktur mit Gender und Race besonders deutlich, nur über koloniale Prozesse, über äh, ungleiche Bezahlung nach wie vor der Geschlechter, über äh, materielle Problematiken, die damit verbunden sind, also nur diese vier Race, Class, Gender, vielleicht auch verbunden mit Körperlichkeit denken und nicht nur als ein Diskriminierungsverhältnis, sondern als ein strukturelles Ausbeutungsverhältnis, global betrachtet. Und da wäre dann ja Gender und Queer mit drin. Aber ich würde uns anregen, das finde ich auch interessant für die Tagung, wo können wir, wie, wie denken wir eigentlich Ausbeutung und nicht nur Diskriminierung? Das sind zwei unterschiedliche Kategorien. Versuchen kurz den Bogen zu spannen, weil die Zeit neigt sich zu dem Ende und ich möchte euch zumindest am Ende nochmal nach den Visionen fragen. Ähm, genau, Ich glaube, das war in dem Podium oder das wird sich jetzt hoffentlich auch in den nächsten drei Tagen so durchspielen, dass selbstverständlich die Handlungsebene immer eingebettet ist in Strukturen und das immer äh, gemeinsam gedacht wird und gar kein äh, Gegeneinander ist. Und ähm, ja, ähm, auch kein Gegeneinander, das hatten wir ja vorhin schon, auch soziale Bewegungen als Lernraum, ähm, dass das eine korrektiv ist zu dem anderen oder sich nur anschließt, sondern auch gleichzeitig passiert. Äh, weil ich würde sagen, ja, zum Beispiel, äh, das hat gerade Bewegung sehr viel Bildungsarbeit geleistet, äh, ähm, auch zu zeigen, dass es halt kein Konsens ist, äh, das, äh, mit, also bei der Kohlekommission. Und wenn ich jetzt auch äh, nochmal um die Sowjetie abschließend kurz äh, bitten, äh, oder ich kann es auch nicht selber einbringen, die ähm, Frage mit dem Queerfeminismus, <lacht>, dass gerade in der Klimagerechtigkeitsbewegung ähm, ja ähm, wir, glaube ich, sehr viel zum Beispiel von der feministischen Bewegung gelernt haben und äh, das Gefühl habe, da auch sehr viel Lernen ähm, in dem Handel stattfindet, aber auch in dem, welche äh, Strukturen adressiert werden. Und es ist da ja beispielsweise auch einen Queerenfinger nahe bei einer Aktion jetzt ähm, genau, habe ich mich aus der Moderation, mir die, die Macht genommen, ein bisschen zu kommentieren. Äh, und ich möchte euch äh, zum Schluss ähm, noch einmal alle fragen. Ähm, ja, vielleicht, wir ihr euch wohl die Einspinnen, gerne Visionen und sagen, was eure Vision ist von, von einer Zukunft oder von der Bildung in der Zukunft, oder vielleicht auch in der Zukunft, äh, wo die sozial-ökologische Transformation äh, Vorangeschritten ist. Ich würde das jetzt einfach mal so offen lassen, weil ihr da sicherlich jeweils unterschiedliche Schwerpunkte und Fragen habt. Also, ich wünsche mir ein Fortschreiten ohne Ausbeutung, vielleicht so, und äh, ne, kein Fortschritt und Fortschreiten ohne Ausbeutung. Ich bin eigentlich mehr bei den Fragezeichen jetzt am Ende angelangt, wir haben ja, uns daran ja abgearbeitet. Ich hätte gerne noch darüber gesprochen, ist die Growth eine Vision, die wir haben? Was sind Visionen? Wir klauen uns ja teilweise von den Indigenen, wie wir und so weiter, wo ich nicht weiß, ist es auf industrialisierte Gesellschaften übertragbar. Wir brauchen eigentlich noch Visionen. Also das war vielleicht auch mein Eingang, zu sagen, mit diesem Fortschritt, wir stehen irgendwo, ja, entweder gehen wir auf Naturvölker oder Indigene zurück und ähm, äh, romantisieren da vielleicht auch uns was hin. Also wie, wie das ist jetzt ein bisschen provokant, aber was sind eigentlich unsere Visionen hier im hochindustrialisierten, hochkapitalisierten Staat und Region? Und da bin ich vielleicht eher mit einem Fragezeichen müsste darüber diskutieren, welche Form von Deep Growth oder solidarischer Landwirtschaft zeigen das an, aber dann haben wir immer noch keine Antwort auf diesen ausstehenden politischen Transformationsprozess, den große Veränderungen halt nur brauchen. Ja, da bin ich Also ich glaube, dass. Genau das sind die richtigen Fragen. Auf die Art und Weise, wie äh, wir gelebt haben, kann wir nicht weitergehen. Ich vertraue darauf, und das ist meine Vision, dass die nächsten Generationen eben da auch umsteuern, dass sie Verantwortung übernehmen, dass sie, äh, und da werden bestimmte Wertvorstellungen, die wir bisher gewählt, äh, gewählt haben, einfach total äh, in Frage zu stellen sein. Und die Macht des Faktischen wird so stark sein, dass einfach das nur möglich sein wird. Ähm, was ich so als früherer Lehrer sagen würde, äh, Katastrophendidaktik funktioniert nicht, sondern man muss, ja, und das ist dann meine Vision, man muss äh, Möglichkeiten schaffen, zu erkennen und zu handeln. Und dann werden die, wird die junge Generation auch Zukunft gestalten und darauf vertraue Ich bin bei Vision immer ganz schlecht. <lacht> <lacht> ähm, nach der Konferenz irgendwie völlig inspiriert in eure Schulen zurückgeht oder da, wo ihr unterrichtet und lehrt und oder Bildung macht und weiterhin versucht, Menschen zu kritischen, ja, ähm, Menschen ähm, ihnen, ja, dabei zu helfen, kritisch ähm, Gesellschaft zu verstehen und dass ihr danach im Sommer mit uns Kohleballer blockiert. <lacht> Meine Vision, ähm, ich weiß nicht, ob habe eine Vision, ist, äh, ich habe den Wunsch nach einem gerechteren Weltordnung und nach einem viel globaleren Weg für Probleme, Dinge, Herausforderungen. Ähm, eine richtige Vision ist das nicht, weil ich zweifle zu viel. Ähm, ich denke mir, bei Brenn wie wir und zum etc., ist doch eigentlich auch nur so ähnlich wie die Gemeinwohlökonomie, die ist halt sehr europäisch. Da versucht man, die Regeln, sagt, ja, es gibt Zukunft, Anwälte, etc. Und ich würde sagen, wohin wir, ist halt kulturell geprägt von dem Einfluss der Region. Ich frage mich auch zum Beispiel, würde das hier denn so funktionieren? Ich denke eher nein. Man ähm, kann Konzepte schlecht. 1 zu 1 einfach übernehmen. Ähm, insofern, ich habe keine richtige Vision. Vielleicht denke ich da eher so an Jules Verne, der irgendwann sehr früh schon Visionen von Jupiter-Raketen dem großen europäisch-chinesischen Krieg hatte. Ähm, ich würde sagen, Wandel ist die Hoffnung und Vision und ob es wirklich die sozial-ökologische Transformation werden wird, ich zweifle daran. Also ich bin irgendwie so ein bisschen negativen und als Dystopie wenn alles in die Brüche geht, dann wird es die vielleicht geben, nach dem Motto, okay, ist der letzte Freund. Aber ob wir das schaffen, weiß ich nicht. Ich denke, so eine globale Versicht hilft schon, weil ganz ehrlich, wir kennen die Debatten gar nicht, die schon lange in Bolivien... Ecuador in unserem Weg geführt werden. Ähm, das sind Dinge, die uns eigentlich sehr interessieren sollten. Aber das tun sie halt nicht, weil wir in unseren eurozentristischen Gedanken drin sind. Auch ich, also ich sage nicht, ich bin besser und die anderen sind so. Äh, nee, ich denke, wir haben halt eine Bildung genossen, die gar nicht schwierig ist. Du hast von Kant erwähnt und ich musste automatisch daran denken, dass Kant natürlich in der Zitatreihe äh, von glöck zum Thema Rassismen. Ja, Kant war ein Rassist. Und ich bin Historiker, ich sage jetzt nicht, der schlimme Mensch, sondern okay, das war vielleicht in ganz vielen Teilen der Gesellschaft auch normal und akzeptiert, aber ich finde den Punkt schon wichtig zu sagen, ja, aus heutiger Warte äh, ist das schwierig. Ich hoffe mir, dass die Zweifel auch schon irgendwas bringen. Ja, vielen Dank. Vielen Dank ähm, an euch hier, an eure spannenden Beiträge, die, glaube ich, äh, vor allem auch gezeigt haben, wie äh, viel wir zu diskutieren haben. Und ich bin äh, sehr optimistisch, ähm, dass sich irgendwas bewegen wird, weil ja, wir hier mit vielen Menschen äh, noch drei Tage zusammen sein werden. Äh, vielen Dank an euch, dass ihr so lange durchgehalten habt.